Ich starte jetzt einfach die Aufnahme. So, jetzt nehmen wir auf. Und jetzt machen wir unsere schönen Warteflaschen auf. Prost. Prost. Wir müssen reden, sagst du. Wir müssen reden, genau. Das ist geklaut. Äh, ja, Landesanträge. Oder Programmanträge für den Landesparteitag wollen wir uns durchgehen. Mhm. Na dann, ich habe keine Ahnung von Programm, Ich dachte, wir hätten keins. Brauchen wir eins? Die Leute wählen uns doch auch so. Das stimmt. Eigentlich brauchen wir keins. Ja. Das liest sich ja eh keiner durch. Ja. Okay. Naja. Ja, dann. Ja, sind äh, wir eigentlich fertig. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir auf dem Landesparteitag gegen jeden Programmantrag stimmen. Es ähm, ist viel wichtiger, dass wir uns mit uns selber bestimmt beschäftigen. Jetzt trinkst du schon wieder Alkohol. Nein. Okay, dann ist gut. Er füllt irgendetwas in seine Mate rein. Das äh, sagst du jetzt nicht, ist, was ich gerade gemacht habe. Ja, nein, äh, bleibt alles vollkommen intransparent hier. Mm, das geht schon mal richtig gut und informativ los für die Zuhörer. Also folgendes: Wir das sagen wir sagen doch was über die Antwort. Na gut, dann, dann machen wir, weil wir haben ja sonst kein Programm und Willst keine. Kannst du auch Ideen. was in die Mater einfüllen? Ähm, ja, wenn es denn sein muss, ja, sein muss dann, dann machen wir das. Ach, ähm, gut. Ja. Ich glaube, wir hätten das doch vorher machen. Äh, ja, ach, ach, das kriegst du jetzt noch ach, hin. Wir kriegen das hin. Das kriegen wir hin. gut. So, jo, wir, wir haben es dann mal hingekriegt. Meine Mathe ist auch gepimpt, wunderbar, dann kann es ja losgehen. Programmanträge. Mhm. nur dann, fangen wir an. Ich höre mir das also, mal an. Also, ja. Ja, wir dachten uns, wir gehen mal diese Anträge durch. Da ist das Mikro. Und Ach, da ist das Mikro. Ja, okay. Oh, das so. Und besprechen äh, einfach mal, was wir da so haben. Und... Um uns da quasi einen Überblick zu verschaffen, haben wir geöffnet das Antragsbuch, was der Uwe netterweise schon so schön gestaltet hat. Ähm, das Wiki und den, das Pad vom Torben, wo er sich schon ein paar Gedanken gemacht hat zu den Anträgen. Wer ist das? Dieser Torben. Ach so, wer sind wir eigentlich? Das ja, gut, stimmt. Der, der, der kennt ja eh jeder. Torben ist der, der neben mir sitzt. Mich kennt äh, nicht jeder. Ja, ich bin der Christoph. Und Torben ist, äh, ist auch un bekannt unter dem Namen Uiselle. Und du unter Mitgezwitschert. Genau. Der Mann, der von Herrn Urbach geherzt wird. Ich wurde geherzt. Nicht wahr? Solche Die Satzungsänderungen. Ganz herzlich. So. Und wir dachten uns, wir gehen das einfach mal alles durch, soweit wir kommen und ähm, erklären, was wir für gut halten und was wir für nicht so gut halten und machen das so Stück für Stück. Wir haben also den ganz bequemen Job, dass wir die Leute, die hier wirklich sich die Arbeit gemacht haben und die Mühe gemacht haben, die ganzen Programmanträge zu stellen, dass wir sie einfach nur trollen. Nein. Also, das ist gemein. Trollen wir nur? Oh, natürlich, Ach, nicht. Nicht ja, ja, natürlich nicht. Wir Natürlich Natürlich. Finden auch das Gute in jedem Antrag raus. Den also, es, hier also den ich finde es überhaupt super, ja. dass überhaupt so viele Anträge zusammengekommen sind. Also, gar keine Frage. Ich meine, das ist schon mal echt schön. Und, äh, Richtig. Wir haben, äh, insgesamt 97, 97 Programmanträge. Das ist, äh, Da sind ein paar dabei, äh, Das ist mehr als die FDP überhaupt hat. In allen Bundesländern zusammen. <lacht> ja, ne? Hm? Und da sind sie schon doppelt ja. gezählt. Ähm, und ein paar Grundsatzprogrammanträge haben wir auch. Mhm. Schauen wir mal. Fangen wir mit dem Grundsatzprogrammantrag 1 an. Das war ja die Einleitung. Mhm. Den hast du durchgelesen, den kennst du sicherlich. Ich glaube, du warst auch auf der Liste der Unterstützer. Ähm, ja. Gut. Meine ich hätte mich auch dazu geschrieben. Also. Ja, also du warst ja, glaube ich, da Unterstützer. Und? Genau, also im, im Grunde soll dieser Antrag ja nur ähm, die Präambel des Grundsatzprogramms einleiten. Oh. Und es soll so einen ähm, kleinen Überblick geben, warum die Piraten ähm, sich aus welchen ähm, Hintergründen ein Grundsatzprogramm geben. Und das soll quasi so eine kleine Einleitung sein. Und ich äh, finde den Antrag äh, soweit ziemlich gut. Mhm. und finde ihn auch als äh, Einleitung sehr passend und sehr ja. treffend und auf die Piratenpartei äh, zugeschnitten. Von daher äh, fände ich das gut, wenn wir uns diesen Antrag äh, beschließen würden. Ja, ich denke auch, das kann man kurz machen. Also und ich finde ich glaube, das kann man ziemlich kurz machen. Das ist eigentlich ein, das ist ein gutes, gutes Ding. Gutes Ding gefällt mir auch und vieles ist halt so wo ich mal denke, okay, das sind Selbstverständlichkeiten, aber es ist leider eben nicht alles selbstverständlich und deswegen finde ich super und für eine Einleitung des Brottsatzvorrahmens. Was vielleicht ganz halt interessant bin. ist, ist für den Leser denn ähm, mal zu verstehen, warum die oder aus welchen Hintergründen die Piraten ähm, begonnen haben, Politik zu machen und wo sich das quasi alles draus speist, so aus den Grundrechten und aus der... Ähm, Raubkundchenerei... <lacht> Der Kinderpornografie. Ja, gar nicht mal so. Nicht? Ja. ja, und das ist ja wirklich schön erklärt. Ja, das finde ich auch. Ähm, was man noch sagen müsste, ist natürlich, dass es jetzt hier alles, äh, was wir sagen werden, natürlich unsere Meinung sind und da können jetzt natürlich noch ganz andere Gedanken von Klar. anderen Leuten dazu kommen. Natürlich ähm, ist unsere Meinung die einzig allgemeingültige. Ähm, <lacht> das ist eigentlich relativ klar. Du trollst. Ich troll nicht, nein, das ist äh, du, also, tr du trollst uns beide. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, andere Meinungen sind natürlich äh, immer gern willkommen, aber ähm, wir können natürlich nur aus unserer Sicht hier was zu den Anträgen sagen. Ähm, also trollt uns auf allen Kanälen zu, Twitter. Facebook? nee Facebook. Nutzt, nutzt <lacht> du Facebook? Ja, du nutzt Facebook, ne? Ja. Ich nutze auch Facebook, ja. Ja, ja. ne, aber Formspring, Twitter, E-Mail, wir haben auch Postanschriften. Ja, schickt uns, Briefe. Habe, genau, Schick Briefe, uns viele sind, Briefe. Briefe sind immer toll. Kostet ja. Geld. Wenn wir in dem Und Tempo die weitermachen, wird. dann schaffen wir drei Anträge heute. Dann gehen wir zum nächsten. Okay. Ja. Das wäre dann der auch wieder ein Grundsatzprogrammantrag, der Antrag GP002. Also Gleichstellung von staatlichen Schulen und freien Schulen äh, bzw. ja also öffentlichen äh, in öffentlicher Trägerschaft und von freien Schulen bei äh, der Voraussetzung, dass kein Schulgeld verlangt wird. Bitte. Genau. Darum geht es im Grunde, dass eben die Schulen gleich behandelt werden. Egal ob ähm, es eben eine freie Schule ist oder eine staatliche Schule ist und dass sie die, die gleichen ähm, Zuwendungen bekommen. Aber die äh, freie Schule anders als jetzt eben keine Schulgelder mehr verlangen darf. Oder zumindest nicht dann, wenn sie wenn sie die gleichen Mittel bekommen möchte. Zumindest nicht dann. Ja. Ja. Also, ja, warum das ins Grundsatzprogramm soll, naja. Also, ich habe eben Probleme, also Schule sehe ich als großes, große, große, große, große Baustelle und ich habe auch Probleme mit vielen Freien. Schulen, ich habe eigentlich kein Problem damit, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen. Aber ich habe, ich weiß nicht, so manchmal habe ich das Gefühl, dass also zumindest sehr häufig, ich bin ja selber auch auf, muss ich dazu sagen, freien Schulen groß geworden und das war schon eher oder erzogen worden, verzogen worden, missbildet worden, gebildet worden. Das ist halt schon in, in den Schulen, in denen ich war, auch ein Mittel der Ausgrenzung war sich. Also Deswegen finde ich jetzt, habe ich jetzt zu diesem Antrag an sich per se erstmal keine Meinung, weil ich finde, dass halt auch geklärt werden muss, wie der Zugang zu diesen Schulen ist. Also das mit dem keinen Schulgeld finde ich schon mal ganz okay, aber ich sehe halt gerade bei, bei Schulen in freier Trägerschaft häufig so ein bisschen das, das Element der Ausgrenzung und Separation von Kindern, was ich irgendwie nicht so toll finde. Also in den Fällen meiner Schulen war es eben so, dass halt irgendwie die Unternehmerkinder da halt auf den Schulen waren nein, muss dann noch einschränken, die Unternehmerkinder deutscher Herkunft mit katholisch oder maximal noch evangelischem Glauben. Ansonsten war da eigentlich nichts auf den Schulen, auf denen ich war. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ein bisschen problematisch. Also das ist so mein Problem, was ich aber eher mit allgemein mit freien Schulen hätte. Das wäre jetzt kein Antrag, der mir am Herzen läge, aber würde ich jetzt auch nicht gegen rebellieren. Naja gut, das kann man jetzt aber ähm, einigen freien Schulen angreifen und anderen wieder nicht. Ja klar. Also es Hängt natürlich von der Art der freien Schule ab. Ja. Ähm, da gibt es ja auch ähm, so verschiedene in, in anderen Ländern irgendwelche religiösen Schulen und sowas, äh, wo man dann. Ich sag ja, mein Problem ist eher, dass er Bedenken haben sollte, meiner Meinung nach. Ich bin auch fest in Überzeugung, dass es hierzulande viele Schulen gibt, wo man äh, Bedenken haben sollte. Deswegen ist halt. Aber ich, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es äh, sehr gute, freie Schulen gibt. Wenn ich zum Beispiel an die ja. demokratischen Schulen denke, dann gibt es da ähm, teilweise Schulen, die äh, sehr interessante Konzepte haben, wo die die Schüler selbst mitbestimmen können ähm, über über die Lehrerschaft oder über an, andere Angestellte und ähm, und über den Lehrplan und solche Geschichten. Das ist äh, eine ziemlich interessante Geschichte und von daher ähm, würde ich das an stellen Oder solche freien Schulen finde ich immer gut, ähm, wenn sie quasi den Wettbewerb beleben und äh, wenn die die Möglichkeit hätten, äh, genauso Geld zu bekommen wie eben andere normale staatliche Schulen das Geld bekommen. Ähm, ja klar, wahrscheinlich würden sich dann auch, also wenn ja, zum Beispiel auch humanistische Schulen könnten sich dann ja auch verstärkt gründen. Momentan haben wir ja ein ganz klares Privileg was freie Trägerschaft angeht oder was, was, was, was äh, so detailliert kenne ich mich da auch nicht aus, aber das, was ich halt weiß, die Schulen an der, mit freier Trägerschaft, an denen ich war oder die ich halt sonst noch so kenne, waren in der Regel eigentlich, äh, da war eigentlich das geringste Problem die finanzielle Ausstattung. Also da war es eigentlich eher so, dass es so im Gegenteil der Fall war. Und... Ähm, da wäre ich fast eher geneigt gewesen, zu sagen, da kann man ruhig die staatliche Unterstützung was runterfahren. Also ich bin da auf äh, sehr, sehr äh, auf Rosengebetteten Schulen gewesen eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, ja, es halt, diese, gibt ja halt momentan ja das Privileg für, für bestimmte äh, äh, christliche Schulen. Hattest, hattest du, du damals so ein Schulgeld? Ja. Ähm, es gab eins, das mussten wir aber nicht zahlen, weil wir da unter einer Einkommensgrenze, also da gab es Sozialregelungen, wir, wir mussten es zu dem Zeitpunkt damals glaube ich nicht zahlen, vielleicht in dem letzten Schuljahr, weil sich die Einkommensverhältnisse der Familie geändert haben, aber vorher nicht, also als ich einstieg nicht, nein. Es gab, aber, es gab aber grundsätzlich Schulgeld, was sich am Einkommen orientierte. Das war wahrscheinlich dann auch der Grund dafür, dass da hauptsächlich eher wohl situierte Kinder angetroffen waren und das ist dann halt eben das, was ich sehr problematisch finde. Aber das macht das fast zu weit, also der, der Antrag ist ja ein ganz anderer und ähm, das sind jetzt also ich glaub, meine Dinge. Ich glaube, äh, die Idee ist soweit äh, ganz okay, wenn man die gleich bezuschusst. Die Frage ist, was sind das für Schulen, also sind das wirklich vernünftige Schulen oder sind das irgendwelche komischen, fragwürdigen Dinger, wobei man da ja eigentlich auch die Schulaufsicht hat, die das prüfen sollte. Ähm, ich denke, auch im Großen kann man dem Antrag schon zustimmen, das, was, was Na, jetzt so gesagt wurde. ist mein das Problem, Problem ist wirklich Grundsatzprogramm. Also das ist meiner ja, Meinung nach okay, das kein Grundsatzprogrammantrag. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, den gibt es nochmal als normalen äh, Wahlprogrammantrag. Da bin ich mir relativ sicher, dass es den nochmal gibt. Das werden wir ja später vielleicht nochmal sehen. Genau. Also fürs Grundsatzprogramm wäre das jetzt mir irgendwie zu, ein bisschen zu kurz und zu unausführlich. Ähm ja, weil eben noch an so vielen Bereichen Fragen sind. Also wenn man dann Ja, also man müsste, man müsste halt eigentlich auch sagen, dass, dass ähm, im, im Grunde jeder so eine freie Schule besuchen dürfte und dass man da nicht irgendwie eine Auswahl betreibt. Das ist eben ähm, das Problem, ob der, Gruppen der, sich da abschotten können, also ob es dann eben so... Genau, der, der, der Schüler mit Migrationshintergrund, der kommt hier nicht ins Haus oder der äh, von der Familie die Sozialleistung empfängt. Äh, solche Sachen dürften halt nicht passieren, aber das ist halt hier nicht erwähnt. In einem Grundsatzprogramm fürs Bildungs-, oder ein Grundsatzbildungsprogramm wünsche ich mir eigentlich schon sowas, dass es ein bisschen ausführlicher ist und das halt so irgendwie alle, all, all solche Dinge umfasst. Also eher was fürs Wahlprogramm, würde ich sagen. Ja. Gut, der nächste Antrag ist wieder ein Grundsatzprogrammantrag, GP003. Ja, das ist ein Inklusionsantrag. Christoph. Richtig. Es ist ein Inklusionsantrag, der fängt erstmal mit der allgemeinen Idee von der Inklusion an was man sich darunter vorstellt und bezieht sich dann aber im, im, äh, im Grunde auf die inklusive Schule. Und ähm, ich finde diesen Antrag sehr gut, weil er halt dafür sorgen will, dass alle Menschen ähm, irgendwie gemeinsam ähm, mit den besten Mitteln... Ähm, gebildet werden und dass es eben keine Förderschulen mehr nach dem heutigen äh, Konzept gibt, wo im Prinzip Schüler ins Abseits gestellt werden, entweder äh, anhand dessen, dass sie in so einer Förderschule sind oder auch äh, darum, weil es eben nicht die Möglichkeiten oder die, die guten Möglichkeiten gibt, an einer Förderschule vernünftige Abschlüsse zu machen. Ähm, ja, da gibt es glaube ich ziemlich schlechte Möglichkeiten, die Abschlussrate ist extrem gering und ähm, der Antrag geht halt auch darauf ein, dass die ähm, Schulen dementsprechend angepasst werden müssen, dass eben ähm, Schüler mit äh, leichten oder eben auch schwereren Behinderungen ähm, auch an einer normalen Schule teilnehmen können, also dass eben bauliche Anpassungen und ähm, entsprechende Pädagogen zur Verfügung stehen dass eben sowas auch möglich ist. Also das, die inklusive Schule, die soll ja jetzt demnächst irgendwann mal kommen in Brandenburg. Das ist ja glaube ich auch Europarecht oder so, weiß ich gar nicht genau. Das ist nicht mein Thema, da müsste man dann ihn mal fragen. <lacht> genau, also es wird kommen und ähm, diese Aussage dazu, die der Antrag trifft, ist eigentlich ziemlich gut ist nur die Frage, wo kommt das Geld her? Aber nein. das ist wieder eine andere Frage. Das ist eine, dumme, das ist eine dumme Frage. Das ist immer die Frage, wenn, ja, das wenn man ist, was das nicht ist, machen will. Ich meine, das ist die Frage bei allem, was man... Nein, ähm, nein. Bei Bankenrettung ist es kein Problem. Das ist kein Thema. <lacht> das ist dann kein Thema. Bei sowas natürlich. ist ein Problem. Aber Bildung ist nun mal ähm, das Wichtigste. Ja. Ich finde den Anfang Meinung auch super. Nach. Und äh, finde ihn unterstützenswert. Und das entspricht auch ein bisschen so dem... Oder es ist auch ein bisschen das Gegending, was ich zu diesem was eben so das Thema der freien Schulen so bei mir anging, zusammen lernen. Ja. Also es gibt ja Beispiele, so tief bin ich nicht drin, aber Nadine erzählt ja immer mal was, man kriegt ja auch was mit, dass das eigentlich ein, ein, ein relativ vernünftiges Konzept ist, was ich mir halt davon zum Beispiel auch erhoffe oder was ich mir davon auch vorstellen kann. Ich kenne das von, von Bekannten, die ihre Kinder auf Inklusionskindergärten oder Kindertagesstätten schicken, dass halt auch vor allem die gesellschaftliche Integration und Akzeptanz dadurch gefördert wird. Also... Äh, heute ist, wenn ein behindertes Kind durch die Straßen geht, äh, da gucken sie, gucken die anderen, hey, was ist das da einer, das ist ein Freak. Und es wird einfach natürlicher, ja, wenn, ähm, behindert, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, ähm, naja, auf jeden Fall, dass das halt alle Menschen zusammen lernen. Genauso wie ich eben das Problem habe, dass man die Leute nach finanziellem Background ähm, sortiert, finde ich es auch nicht in Ordnung, wie man, wenn man sie nach äh, bestimmten Befähigungen ähm und bestimmten körperlichen Merkmalen äh, äh, sortiert. Das ist halt nicht in Ordnung. Und es scheint ja Konzepte zu geben. Und ich denke, dass wir da äh, in diese Richtung auf jeden Fall hin sollten. Dass wir halt alle gemeinsam lernen. Das baut Vorurteile ab. Es scheint sinnvoll zu funktionieren. Natürlich kostet das Geld. Aber äh, ja, das ist für das mich immer so dass ja das dümmste, alles, dümmste alles Argument. Ja. ja, genau. Die Kernkraft ist äh, kostenlos <lacht> gewesen und äh, die war ja, günstig. Ja, und das ist, hat kein Geld gekostet. Das waren wir immer bereit zu zahlen. Ja. Also, das finde ich ein dummes Argument, deswegen sehr guter Antrag, gefällt mir, würde ich zustimmen. Ist auch sehr grundsätzlich, passt auch ins Grundsatzprogramm. Ja, finde ich auch. Was haben wir als nächstes? Jetzt, das sind quasi die drei Grundsatzprogrammanträge. Und jetzt kämen wir quasi schon zum Wahlprogramm. Und da starten wir logischerweise mit dem BP001. Ja, die Einleitung fürs Wahlprogramm. Ähm, ist ein relativ langer Einleitungstext, beschreibt so ein bisschen die Piratenpartei, äh, so ein bisschen den Background, äh, auch das Bundesland, Zahlen, Daten, ähm, finde ich ist in Ordnung, kann man machen, ist mir jetzt nichts aufgestoßen dran und äh, ja, ist halt ein, ein einleitender Text, finde ich gut informativ und äh, stellt die Partei so ein bisschen vor. Denke ich auch, da muss man nicht mehr groß was zu erwähnen, ja, ist unterstützenswert. Gut ob der nächste der WP-002 ist? Es ist tatsächlich verrückt. Also hier geht es um die Beobachtung und Überwachung im öffentlichen Raum. Da geht es halt darum, dass die Überwachungsmaßnahmen, die jetzt durch Kameras, etc. passieren, nicht weiter ausgebaut werden sollen, beziehungsweise auch überprüft und zurückgebaut werden sollen. Um, und stattdessen eben um, die Polizeipräsenz an gefährdeten Orten oder gefährlichen Orten um, gestärkt werden soll. Um, ich kenne Statistiken, um, besonders aus England, weil die ja da fast eine hundertprozentige oh, wow. Überwachungsabdeckung haben in ihrem öffentlichen Raum, um, dass sich eben die Kriminalität nicht verändert dass eben die Kriminalität weiterhin äh, besteht und sich eben insbesondere dann auch an, in Gebiete zurückzieht, wo eben eventuell keine Kameras sind. Äh, Kameras helfen nicht gegen, gegen, also zur, Präven zur Prävention von Verbrechen, das ist klar, die passieren trotzdem, ob nur vor der Kamera oder irgendwo woanders. Im Grunde müsste man eigentlich ganz woanders ansetzen, weil... Kriminalität ist ja dann schon die Folge von irgendwie sozialen Missständen. Nein. In den in, in, in, in meisten, in, in vielen Fällen, was ich Diebstahl oder sowas, ja. ja. Oder ähm, ja, aber ich also ich verstehe natürlich die Intention des Antrags ähm, und finde es insofern sinnvoll, dass man natürlich nicht noch mehr äh, Überwachung äh, aufbauen sollte. Ähm, ich hätte ihn anders formuliert, also ich, ich, ich bezweifle ein bisschen dieses, äh, am Anfang wird gesagt, dass mit dem gesammelten Bildmaterial die Aufklärungsquote nicht steigt. Das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man schöne Bilder hat, die man dann auch in der Tagesschau zeigen kann, äh, wo dann alle denken, die Kriminalität explodiert gerade wieder. Ähm, ich glaube schon, dass dann die Aufklärung wahrscheinlicher ist, aber Prävention gibt es definitiv nicht und zudem ist es eindeutig ein, in meinen Augen, zu tiefer Eingriff. Da, ist, da bin ich eigentlich ähm, auch ganz klar der Meinung, auch die, die ja vom CCC, vom Ackervorrat und äh, entsprechenden Kreisen immer wieder äh, gemacht wird. Es gibt ja so, so ein eine Beweislastumkehr, also dadurch, dass ich mich unauffällig verhalte, beweise ich meine Harmlosigkeit. Ähm, und es und, und, und gibt dann so ein bisschen das Gleichschalten im öffentlichen Raum des Verhaltens, es wird halt auffälliges Verhalten irgendwann, scharf. also da bin ich grundsätzlich gegen, äh, auch gegen die äh, gegen die Erweiterung der Überwachung und äh, wie gesagt, Prävention halte ich auch nicht für, Präventions, äh, da halte ich auch nicht für gegeben und was die Ausstattung oder also was die was die höhere Polizeipräsenz angeht, äh, also ich hätte den halt anders formuliert, also höhere Polizeipräsenz finde ich ehrlich gesagt im Moment auch eher bedrohlich, ähm, mhm. Weil, also sagen wir so, wir können uns darauf einigen. Ich glaube, da kommt auch noch ein Antrag: eine bessere Ausstattung sowohl personell als auch materiell der Polizei. Da bin ich vollkommen da, da, da gehe ich vollkommen d'accord. Aber äh, momentan Doch die Möglichkeit, ja. Polizeivergehen, wenn, wenn in welche Vorkommen auch äh, zu ahnen. Klar, genau. Also das ist schon. Also ich glaube aber auch, dass das abnehmen würde. Also ich, wenn, wenn die Polizei nicht so gnadenlos überlastet würde und so verheizt würde wie derzeit, glaube ich, dass auch tatsächlich deutlich weniger Probleme auftreten. Aber das sind halt eben wieder diese anderen Dinge. Also mit dem Polit Ich hätte diesen Antrag, ich finde den Antrag von von der Intention her super, aber ich hätte da halt an ein, zwei Stellen gerne ein bisschen was anderes gemacht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den so. Ja, ich denke mal, man. Also würde. ich, also ich würde dem, denke ich, schon zustimmen, ähm, weil die Richtung stimmt. Ähm, ist klar formuliert und ähm, man kann da dann sicherlich noch verbessern, aber. Ich denke mal, für, für den Anfang ist der ganz okay. Vielleicht kann man den nochmal überarbeiten. Die Wahl ist ja dann auch noch ein bisschen hin. Schauen wir mal. Das ähm, ist, denke ich, soweit aus meiner Sicht erstmal okay. Ja, tendenziell würde ich auch eher zustimmen. So, der 003er, WP003, äh, da geht es um die Überwachung bei Demonstrationen. Ja, Videoüberwachung auf Demonstrationen, äh, inhaltlich, klar, teile ich das. Ich glaube, das ist allerdings, äh, ich glaube, da hatte ich mich im Wiki zu geäußert, das ist ähm, Rechtslage derzeit. Also äh, pauschale Überwachung darf es eigentlich, also klar und das recht der Demonstrationen so erstmal nicht geben. Mhm. Kann aber natürlich nicht schaden, wenn wir das auch noch ins Wahlprogramm aufnehmen, äh, wäre dann eher so eine Sache, dass das halt vernünftig durchgesetzt wird. In der Regel darf aufgezeichnet werden... Natürlich nach Ausübung, pflichtgemäßen Ermessens und so weiter. Und genau in den Situationen, in denen aufgezeichnet werden dürfte, wird in der Regel dann nicht aufgezeichnet. Das sind nämlich genau dann die Situationen, in denen... Also natürlich wird aufgezeichnet, wenn ein Stein fliegt, um das klassische Beispiel zu nehmen. Aber... Ähm die Situation der Festnahme, die wird in der Regel dann nicht aufgezeichnet. Also wenn es halt eben genau zu diesen Konflikten kommt zwischen Ordnungshütern und Demonstranten oder möglicherweise Störern. Ähm, genau diese Momente sollten eigentlich auch aufgezeichnet werden. Die werden natürlich dann nicht aufgezeichnet. Da schwenkt dann die Kamera in der Regel weg oder wird ausgeschaltet. Ansonsten, ja wie gesagt, äh, klar, also die Vollüberwachung von Demonstrationen oder die voll, die, die, die, die unter Generalverdachtstellung von Demonstranten halte ich für ein Riesenproblem. Und äh, ja, ist aber wie gesagt äh, Rechtslage. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, also in Berlin habe ich da schon äh, gesehen, wo einfach die ganze das Menge so gefilmt wurde. Ist, das ist üblich. Das ist, auch ein, das ist auch in Berlin, weiß ich nicht, Da äh, ich weiß gar nicht, ob Berlin, das Versammlungsrecht ist ja jetzt, äh, kann ja jetzt vom Bund geregelt werden und ist ich glaube, das ist Teil dieser Ping-Pong-Gesetzgebung, wo der Bund etwas regelt, was dann für alle gilt, wenn nicht die Länder innerhalb von sechs Monaten das wieder neu regeln. Das war diese großartige Verfassungsreform. Ähm, Brandenburg hat, soweit ich weiß, zum Beispiel kein eigenes Versammlungsgesetz, sondern nur einzelne Par Paragraphen aus dem Bundesversammlungsgesetz geändert, die aber nicht, glaube ich, die Videoüberwachung betreffen. Also so gesehen sollten alle Länder, die bei denen das Versammlungsgesetz des Bundes Anwendung findet, die gleichen Vorschriften haben. Aber... Ähm, das, das abweichende Regelungen sind möglich. Ich weiß gar nicht, welche Länder ein eigenes Versammlungsgesetz haben. Äh, ich meine, ein Shitstorm über Bayern mitbekommen zu Auf haben, dass Fall, die ein Versammlungsverhinderungsgesetz ja. haben. Ich meine, in Nordrhein-Westfalen hat ebenfalls ein Versammlungsverhinderungsgesetz. Und ja, Aber also deswegen, klar, kann man, äh, kann man gut reinschreiben. Ja, auch um dem vorzubeugen, dass es bei uns zu ähnlichen ja. Dingen kommt. Ja, genau der WP04 ist die automatisierte Kennzeichenerfassung. Ja, automatisierte Kennzeichenerfassung. Ich glaube, da gibt es auch ganz klare, ganz klare Rechtsprechung zu. Eine Ermittlung ins Blaue hinein darf einfach mal so nicht stattfinden. Das heißt, also, wenn wirklich konkrete Verdachtsmomente vorliegen und so weiter, dann kann man das vielleicht machen. Also nehmen wir an, jetzt ist irgendwie... Banküberfall und Fluchtfahrzeug, man hat das Kennzeichen und überwacht eben bestimmte Straßen, um speziell danach zu filtern, was zum Beispiel ja glaube ich verboten wurde, war, dass einfach mal alles durchge durchgescannt wurde und dann mal abgeglichen wurde mit hat Steuer bezahlt, hat Versicherung bezahlt, hat weiß der Geier was, also wo, ob da irgendwas aussteht, ob man den sucht und, und, und, und, das, das geht nicht, ich denke, das ist auch vernünftig, dass das nicht geht, wir haben ja solche Flächendeckenden Kennzeichen, Überwachungssysteme durch dieses tolle Mautsystem eh schon bekommen. Das heißt, das ist also ein wirklich sensibles Ding, was halt relativ großflächig eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht aber nicht genau, wie das jetzt derzeit tatsächlich stattfindet. Also tendenziell eher für den Antrag auch. Erinnert mich ein bisschen an Vorratsdatenspeicherung? Ja. Für Autofahrer. Wobei das glaube ich eher automatisch, also so die Verfahrens- oder die Anwendungen, die ich kenne, sind halt, dass es tatsächlich, also das aufgezeichnet wurde, mit ähm, Vergleichsdatenbanken abgeglichen wurde, also gerade eben, wer hat Steuern nicht bezahlt oder ist das PKW, ist der PKW als ähm, gestohlen, gemeldet oder an einem Verbrechen beteiligt oder weiß der Geier irgendwie was ähm, und danach werden die Datensätze, wenn wenn ein Negativ, äh, Resultat kommt, wieder gelöscht, also so gesehen, aber nee, also es ist mir halt äh, auch, eigentlich zu sensibel weil halt der nächste schritt ist dann auch wieder also da müsste es äh, ich könnte mir bereiche vorstellen wo eine automatisierte kennzeichenerfassung wo ich einer automatisierten kennzeichenerfassung und auswertung zustimmen würde aber das müsste dann gesetzlich ganz klar im prinzip so ähnlich wie das verfassungsgericht ist für die vorratsdatenspeicherung ja die ja sie ist ja auch nicht grundsätzlich ablehnt wo ich Allerdings sage, dass ich sie grundsätzlich ablehne. Könnte ich mir durchaus aber auch Fälle vorstellen, wo man eben sowas ähnliches bei, dem, bei der Kennzeichenscan und bei der Kennzeichenerfassung macht. Wenn ganz klar gesetzlich geregelt ist, für das Vergehen oder für den und den Moment darf in dem und dem Ausnahmefall irgendwie sowas gemacht werden, dann okay, aber nicht pauschal, nicht. also grundsätzlich bin ich erstmal gegen dieses Mittel. Ganz klar. Genauso wie gegen die Vorratsdatenspeicherung. Tim, zufolge für den Antrag. Vollkommen. Gut. Der nächste Antrag ist die äh, 006, Erfassung und Speicherung von biometrischen Daten. Wer sich jetzt wundert, dass jetzt nicht die 5 kommt, sondern die 6, ähm, wir gehen dem An oder nach dem Antragsbuch. Da folgt jetzt die 6, ich glaube, das ist thematisch ein bisschen gruppiert, deswegen ähm, folgt als nächstes die 6. Ähm, hier geht es darum, dass eben äh, biometrische Daten oder auch DNA-Daten, ähm, sind das biometrische Daten auch? weiß ich gar nicht, ähm, nicht groß, großflächig erfasst werden, äh, ist quasi auch ein äh, Anti-Überwachungsantrag, weil was, was kann man mit solchen da Daten anfangen, halt irgendwie ähm, die eben auswerten, um Menschen quasi zu beobachten auf die eine oder andere Art und Weise und das automatisiert irgendwie durch PCs zu jagen und Gesichtserkennung und was man sich da alles so vorstellen kann. Klingt alles furch furchtbar nach Index, falls ihr das Pro Projekt kennt. Googlen, googeln. Auf jeden Fall googeln. <lacht> ähm, ich habe ich hab mit dem Antrag äh, insofern kein Problem, wenn es sich dabei, wenn es dabei um Überwachung geht. Ähm, ich hab, als ich den Antrag gelesen habe, dachte ich mir so, naja, was ist da mit anderen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel äh, der dauerhaften Speicherung von denen der Art. DNA-Datensätzen daten von nicht belasteten Personen, zum Beispiel im, im Bereich der Medizin oder sowas, äh, da kann das ja in, in, in, in ach, anonymisierter Form durch, durchaus sinnvoll sein. Ähm, bei Einwilligung irgendwie, ich, so gut. Also ja, bei oder bei Einwilligung und so ähm, kann das durchaus sinnvoll sein, denke ich, ähm, solche Daten auch zu erfassen. Aber es geht ja hier um, ähm, denke ich, die... Ähm, aus der aus der polizeilichen Sicht die Erfassung und aus der amtlichen Sicht und nicht aus irgendwie im medizinischen Bereich oder sonst wie von daher äh, wird der Antrag auch im, entsprechend in einem äh, bestimmten Bereich im Wahlprogramm zu finden sein und dieser Bereich äh, zeigt ja dann eindeutig oder relativ eindeutig äh, worum es da geht und von daher finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, wenn jetzt da nicht nochmal steht, äh, worauf sich das bezieht. Auch wenn ich es äh, schöner gefunden hätte. Ja. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also klar, dem Antrag, dem Ziel des Antrags oder den, den, den Gedanken, den ich dahinter sehe, finde ich vollkommen unterstützenswert. Äh, ich bin ganz klar gegen größere Datenbanken, vor allem sensiblerer Daten, DNA-Daten können missbraucht werden. Ähm, das ist alles, äh, finde ich alles richtig und gut, dass man da, dass man das nicht, dass man das nicht, sicherlich eine oder andere Stelle vielleicht ein bisschen anders formuliert. Ich denke auch gerade, was die private Geschichte angeht, äh, muss man drüber reden können, inwieweit das halt eben möglich sein soll. Aber, äh, ja, das ist halt, äh, das sind halt eben kleinere kosmetische Sachen. Dafür stehe ich hinter dem Ziel des Antrags, glaube ich, kann man stehen. Würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Gerade solche Dinge wie den DNA-Daten sind auch nicht gerade die sichersten. Datensätze, um irgendwelche äh, Ermittlungen durchzuführen, weil das kann man auch relativ gut äh, manipulieren, indem man dann irgendwie DNA-Datensätze oder wo sich irgendwie DNA-Spuren von anderen Leuten irgendwie am Tatort hinterlässt. Oder? Das Phantom, auch das kann man mal googeln. Die Phantomfrau, nach der die Polizei lange gesucht hat. Die Phantomfrau? Ja, die, wo sie dann plötzlich... Äh, ...auf die Idee kam, dass das irgendwie doch alles nicht funktionieren kann, wo man dann festgestellt hat, dass es verunreinigte Pröbchen waren, mhm. die sie da hatten. Und ähm, das ist eine, ich weiß gar nicht, Morde Waren das nicht sogar, war nicht sogar hier von dem genialen NSU-Fall, der Polizistenmord, hat man den nicht auch äh, der der Verpackerin von den Wattestäbchen anlassen wollen, mhm. die die Proben verunreinigt hat? Naja, auf jeden Fall ist es ziemlich blöd. Außerdem halte ich, äh, gerade wenn der Staat äh, große Datenbanken hat... Äh, das ist immer ein Riesenproblem, es gibt privatwirtschaftliche Interessen, die die möglicherweise missbrauchen und wenn man mal die Niederländer äh, fragt, wie das damals war, als die an die Nazis vorbeigeschaut hatten, also es muss ja nicht mal der Staat selber oder die Wirtschaft oder irgendein Unternehmen im Land ein Problem sein, ähm, man kann da mal in den Niederlanden nachfragen, wie das damals mit den Nazis gewesen ist, als die reinkamen und sich gefreut über die Vorratsdatenspeicherung beziehungsweise deren Zensus, den sie da hatten, äh, da konnte man nämlich dann relativ schnell sagen, Ah, hier wohnt ein Jude, da wohnt ein Jude, war sehr praktisch, also man kann halt, man sollte bei großen Datensammlungen über sensible Daten der Bevölkerung immer darüber nachdenken, ähm, dass die ganzen Horrorszenarien, die von den von den Datenschützern häufig in die Wand gemalt werden. Nein, das muss nicht heißen, dass wir jetzt Frau Merkel denken, dass sie uns kommt und uns auffrisst und uns irgendwie ins Gefängnis steckt oder sowas, aber äh, die Geschichte zeigt, es gab immer wieder Veränderungen und dann ist es halt, gerade jetzt mit Wirtschaftskrise und so weiter, wissen wir, was in zehn Jahren ist, äh, Außer, dass dann Berlin weiß, dass sie da einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wissen wir nicht so richtig, wie das da aussieht. Und äh, deswegen, da möchte ich dann doch lieber vorsichtig sein und eben solche großen Halden einfach gar nicht anlegen. Deswegen ja. kann man dem Antrag voll zustimmen, denke ich. Ich denke auch. So, der nächste Antrag ist im Antragsbuch der 012, WP 012. Äh, für Menschenrechte kämpfen. Ja, für Menschenrechte kämpfen. Ja, es ist, äh, ist, ist äh, nett. Äh, ich sehe da jetzt nichts, was da... Ich sehe keinen Auftrag, ich sehe keine Idee und keine... Äh, kann man machen. Müssen wir weiter drüber reden? Kann man machen, muss man nicht. Ich meine, ich find, ist klar, dass man für Menschenrechte eintreten sollte, ob man im Wahlprogramm stehen muss oder nicht. Menschenrechte oh. sind gut, haben wir in oh. der Prämie drin, können wir auch nochmal einen Wahlprogrammantrag machen. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich. ich bin da relativ emotionslos. Ebenfalls. Was haben wir als Nächsten? Die Nächsten. Schauen wir mal. Das ist die 13. Mhm. Und da geht es um das Grundgesetz, dass es bewahrt ja. werden soll und die Bürgerrechte verteidigt Was? werden sollen. Ja. Ja. Grundrechte bewahren, Bürgerrechte verteidigen. Ich finde den Antrag... Ähm, ich glaube, da haben wir uns auch auf dem Pad drüber, äh, da haben wir uns auch Wiki ordentlich drüber gezopft, über den Antrag war das nicht der. Mhm. Das Grundgesetz in den Grenzen von 1949. Mh, da ist halt, das ist eine Formulierung drin, die halt echt problematisch ist, weil wenn insbesondere die Artikel 1 bis 19 ähm, so wiederhergestellt werden beziehungsweise erhalten werden sollen, wie sie 49 waren, dann bedeutet das im Umkehrschluss aber auch, dass die anderen Sachen wieder rückgängig gemacht würden. Das heißt, wir würden mit diesem Antrag ein Grundgesetz in, den, äh, in der Form von 1949 fordern, das würde die komplette Staatsorganisation umwursteln, das würde unser Wahlalter äh, hochsetzen, das würde unseren NATO-Austritt bedeuten, wir müssten die Bundeswehr entwaffnen, äh, das hätte eine ganze Menge an Folgen, äh, was die Kompetenzverteilung angeht zwischen Bund und Ländern. Das wäre ein Problem, dann hätten wir nämlich nicht mal die Länder der DDR drin, dann hätten wir auch wieder das Staatsziel der Wiedervereinigung. Äh, geht nicht. Also tut mir leid in der formulierung machen wir uns damit nur irgendwie zum gespött glaube ich also und außerdem halte ich es auch nicht für ich sinnvoll die die ersten 19 paragraphen äh, artikel festzuschreiben auch wenn man das nur darauf bezieht finde ich es nicht sinnvoll ich meine Nein. man man, man, man äh, es gibt auch sicherlich gab es so richtig viele negative änderungen äh, die gemacht wurden die ja. irgendwie in Richtung mehr überwachung und mehr äh, einschränkungen gingen ähm, aber es gibt auch Möglichkeiten, im Grundgesetz Verbesserungen vorzunehmen, und die soll es meiner Meinung nach auch weiterhin geben. Ähm, wenn man da zum Beispiel, ich glaube, im Gleichstellungsparagraphen wurden eben äh, Menschen mit Behinderungen ähm, mit eingeschlossen, dass die eben auch ähm, die gleichen Rechte bekommen sollen. Das Staatsziel ähm, des Umweltschutzes. Und das steht, auch in, den, nicht, das steht auch in den ersten 19 Paragrafen, jetzt weiß ich nicht welcher, das war äh, drei oder so. Nicht. Das Gleichheit, ja, das könnte ihr noch. Ähm, ja, ich sehe das nicht so dogmatisch, dass man da irgendwie das so festnageln muss. Ähm, es gibt auch gute Änderungen und die sollten weiterhin möglich sein. Vor allem kann es auch gute Änderungen geben. Und ich halte das Grundgesetz für ähm, an sich schon eigentlich eine ziemlich geniale, eine ziemlich geniale Verfassung. Und ähm, wenn wir da bestimmte Bereiche jetzt ganz fix festschreiben... Dann, ähm, dann, dann, machen wir möglicherweise irgendwann, ähm, dann stellen wir möglicherweise irgendwann fest, dass wir halt eben den kompletten, also dass wir halt eben eine komplett neue Verfassung uns geben müssen, weil bestimmte Sachen eben nicht mehr aus der Verfassung heraus veränderbar sind. Was halt auch eh ein Witz ist. Man kann sich darauf einigen, dass man, also es ist halt, ich, ich finde das nee, also ich finde eine, eine Verfassung muss sich entwickeln können, soll sich entwickeln können und was, was halt auch gerade die Festschreibung von Grundrechten angeht. Wir haben ein tolles Verfassungsgericht. Das hat viele neue Grundrechte, aus äh, gerade aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, herausgelesen. Ähm, das äh, liegt aber nur daran, weil wir jetzt dieses Verfassungsgericht hatten und es wäre halt schön, äh, bestimmte Sachen möglicherweise auch, oder die Möglichkeit zu haben, bestimmte Grundrechte in die Verfassung reinzuschreiben. Denn ähm, derzeit würde es einfach nur ein unbesetztes äh, Verfassungsgericht äh, benötigen, was dann anders entscheidet und dann ist es da hinfällig. Die Besetzung des Verfassungsgerichtes ist zwar auch irgendwie durch ähm, durchlegitimiert bis zum Bürger nach unten, aber eben da hat man doch weniger Einfluss drauf als auf die Zusammensetzung der Parlamente. Und ich halte es dann für sinnvoller, im Parlament ähm, neue Grundrechte reinzuschreiben, die sind dann gefestigt da. da braucht da die, die, die stehen dann äh, ja, also das ist halt, wenn, wenn das angefasst würde, äh, gäbe es einen größeren Aufschrei, als wenn das Verfassungsgericht äh, dessen Urteile eh die Bevölkerung in der Regel nicht liest von seiner Gesetz von seiner ursprünglichen Rechtsprechung abweicht und damit dann möglicherweise es kann ja neue Gesetze neue Grundrechte schaffen es kann aber auch andere ähm, wieder aufheben in Anführungsstrichen also das geht ja auch und ja. Äh, deswegen finde ich das nicht gut also ich finde unsere Verfassung gut sie lässt sich nicht so einfach verändern und ähm, aber es muss die Möglichkeit geben einfach der Entwicklung das ist also die die Idee äh, die Grundrechtseinschränkungen äh zu, zu vermeiden, die es bisher gab, ist natürlich gut, aber die ist top, klar. Ähm, den Antrag in dieser Form kann ich leider nicht zustimmen. Ja, dem würde ich auch nicht zustimmen, auch wenn ich das Ziel dahinter super finde und ähm, ja, es stimmt, in der Regel wurde scheiße reingemerkennet geschrieben oder wurde viel geändert, was doof war. Aber bei Staatsorganisation zum Beispiel auch nicht unbedingt immer. Auch wenn die letzte Verfassungsreform nicht gerade ein super Schuss war. Was haben wir als nächstes? Nächster ist die Online-Überwachung WP14. Ja, hier geht es um die Überwachungsmaßnahmen, die im Internet möglich sind. Ähm, zum Teil auch um die Profilbildung, was für mich auch ähm, kritisch ist. Weil ich denke da gleichzeitig eben an Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Facebook, die ja eben auch Profilbildung durchführen, um ihre Benutzer oder anhand ihrer Benutzer zum Beispiel personalisierte Werbung zu schalten oder auch aus Sicht von Google zum Beispiel die Suchanfragen, für die Benutzer zu optimieren und wenn solche Profilbildung nicht mehr möglich sein soll, dann haben ähm, solche Unternehmen eben da keine Möglichkeit mehr oder ich meine, einerseits lässt sich das mit nationalem Recht nicht bewerkstelligen, dass man irgendwie ausländischen Unternehmen vorschreibt, sie dürfen jetzt keine Profilbildung mehr fahren. Und andererseits gäbe es solche Unternehmen gar nicht, weil über irgendwelche Mittel müssten sie ja oder müssen sie ja Geld verdienen. Aber die könnte man doch dann zum Beispiel blocken. Man könnte Aber dann eine man, Web-Sperren einrichten. Ja genau, es gibt Möglichkeiten. Entweder ähm, trägt man da nichts ein in die ganzen ähm, sozialen Netzwerke und äh, gibt da eben keine Vorlieben an und versucht sich da irgendwie möglichst anonym durchzuhandeln, wenn man es dann nutzen möchte. Man kann es auch sein lassen und es eben nicht benutzen. Äh, man kann Adblock. Ach, Adblock, sage ich schon. Ähm, no, -Script. no script. heißt es, genau. Oder andere Browser-Dienste benutzen, die eben solche Facebook, Sachen weg, wegblocken. Äh, Facebook-Blocker auch. Also man, es gibt diverse Möglichkeiten, wie man sich als Benutzer von solchen Dingen fernhalten kann, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ähm, also ich habe halt das Problem, dass mir das zu sehr irgendwie in die Unternehmensschiene geht. Ähm, und dass man daran eigentlich aus nationalen Recht schon gar nicht irgendwie von der, vom Land her irgendwas machen kann. Ich glaube aber, es geht um den, äh, in dem Antrag um, äh, auch um ein Ermittlungsgeschichten, dass eben der, die Überwachung durch den Staat äh, über Online-Maßnahmen nicht durchgeführt werden soll. Das steht hier aber ja, das steht nicht. Ja, es steht so. Verdachtsunabhängig irgendwas daran, was so in die Richtung deutet. Naja, gut, es können auch verdachtsunabhängig von Google-Profilen äh, Okay, <lacht> natürlich klar. Ähm, also es steht nicht so drin und ich habe da noch mehr ein Problem mit, als ähm, bei diesen DNA-Geschichten. Ähm, wenn man da auf dem Landesparteitag darüber diskutiert und sich dann da irgendwie klar für ausspricht, dass es äh, in diesem Antrag eben nur um die Überwachung durch den Staat geht und Profilbildung äh, von Benutzern im Internet durch den Staat, äh, denke ich, dann kann man darüber diskutieren, ob man den annimmt. Ähm, aber so ist er jetzt erstmal ziemlich kritisch für mich ja sehe ich stimme ich dir eigentlich in fast ja stimme ich dir eigentlich in allen Punkten zu äh, aber also was halt auch noch immer noch gesagt wird natürlich möchten wir nicht dass das oder möchte ich zumindest nicht dass der Polizei jegliche Ermittlungen im Netz verboten sei oder sowas ne also deswegen da kann auch durchaus in bestimmten Einzelfällen äh, Profilbildung wie auch immer geartet die dann auszusehen hat, müsste man dann drüber streiten und vor allem inwieweit sie wirklich äh, in, in, in, inwieweit sie wirklich eingesetzt werden darf. Also wie konkret da... Ja, klar, weiß, nicht so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, aber. Das geht gar nicht, oder auch. Wenn, wenn ein Polizist einen Auftrag bekommt, irgendwie jemanden zu ermitteln, der ähm, Kinderporno Seiten betreibt, dann soll das natürlich möglich sein. Ja, natürlich. Oder ähm, aber was halt zum Beispiel auch, wo ich zum Beispiel auch sagen würde, was schon zu weit ging, war die Geschichte mit den Honeypots, diese sie da beim Was BKA gemacht haben, wo sie Fahndungsseiten gemacht, haben, aufgesetzt haben und alle Besuch bei allen Besuchern mal nachgeschaut haben, wer das denn war, die sich den Fahndungsaufruf, ich weiß nicht, ob es ein Fahndungsaufruf war oder ein Ermittlungsverfahren war, das sie da geschrieben haben, auf jeden Fall haben sie jede Bes jeden Besucher da mal abgeklopft, der die Seite aufgerufen hat. Das geht mir zum Beispiel auch schon zu weit, das ist dann auch schon zu sehr ins Blaue hinein. Ja. Also, aber den Antrag, ja, finde ich eher problematisch auch. Genau, weil man nicht weiß, worauf der sich so richtig bezieht. Ähm, der nächste ist der WP015, die Ablehnung von Körperscannern. Ich habe jetzt den Text nicht im Kopf, aber kann man machen, glaube ich. Passt. Und oh. warum nicht? Denke ich auch. Kann man zustimmen. Ich meine, da geht es halt nur um also, die, eine, die eine Sache und ja. das ist halt nachgewiesen. Ähm, Ach, das ist äh, ziemlicher, ziemlicher Eingriff und äh, funktioniert nicht. Es ist sowieso ein Unfug. Also ich meine gerade beim, bei beim bei, bei bei, bei, Flugraum und Passagierkacke, das ist alles irgendwie so ein Placebo-Effekt, damit sie denken, sie fühlen sich sicher. Wenn da, also es ist alles irgendwie so eine Show. Also ich weiß nicht, äh, als ich aus dem Iran nach Deutschland zurückgeflogen bin, äh, hatte ich zwei Liter Flaschen Wasser mit. Und ich meine, das ist eine Maschine, die dann in äh, Teheran startet und in Berlin landet. Äh, das, es, es, es, ich hätte da meine Waffen, meinen Sprengstoff, also mein hochexplosives Trinkwasser hatte ich dabei. Äh, ne, sogar drei Liter. Ich hatte zwei anderthalb Liter Flaschen Wasser. Also, äh, also das ist alles ein so großer Unfug und Schwachsinn. Ähm, ja, da brauchen wir jetzt auch noch nicht noch durch Nacktfotos äh, ergänzen. Muss nicht sein. Ja, also Zustimmung. Ja, definitiv. Dann kommt der WP 52 ein großer Sprung. Da geht es um die äh, personelle Ausstattung von Landesbeauftragten für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht. Ja, in dem WP, was ist das? WP052 äh, äh, geht es um die personelle Ausstattung und die äh, des Landesbeauftragten für Datenschutz und, für, äh, und dass er auch ein Recht auf Akteneinsicht bekommen soll. Hm? Ja, äh, finde ich kurz und gut, kann man zustimmen. Klar. Die Landesdatenschutzbeauftragten sollten besser, besser ausgestattet sein, sollten Zugriff auf, äh, auf die entsprechenden für sie notwendigen Akten erhalten, klar, kann man einfach zustimmen, würde ich sagen. Braucht man. Oder? Oder möchtest du das nicht. Ich, ich glaube, glaube auch, da gibt es nicht so den Redebedarf drüber. Tschechien und Griechenland sind übrigens im Viertelfinale. Ganz gut. Das ist mit diesem Fußball das. Tschechien und Griechenland. Ja. Schön. Griechen ja. Griechenland. Äh, Griechenland soll, soll den Euro gewinnen. Soll Europameister werden. Genau. Ich finde find das gut. Das finde ich auch gut. Das wäre wär irgendwie ironisch. Weiter <lacht> <lacht> WPE 015 wäre der Nächste. Nee. Hoch, dann bin 76. ich auf der falschen Seite. Dann bin ich auf der völlig 15. falschen Seite. Ja, das war ja der. Genau. 6, Ablehnung des Einsatzes des Schultrojaners. Ich glaube, da müssen wir auch nicht groß drüber reden, weil da hatten wir jetzt schon viel mitbekommen von den Berlinern, worum es da geht. Und ja. dass dieser Schultrojaner eben nach Palagiaten auf Schulrechnern suchen soll ähm, und ich finde es äh, doch sehr fragwürdig, dass denn da Rechner durchsucht werden sollen. Das ist im Grunde auch so ein bisschen wie, äh, ja, naja, im Prinzip wieder wieder Staatstrojaner nur eben für Schulrechner wurde. <lacht> wo, denn, wo es allerdings nur darum geht, dass die, die, die, die Urheberrechtsinteressenverbände eben überprüfen sollen, dass die Schulmaterialien tatsächlich legal erworben sind oder nicht legal erworben sind. Nein, das sollen sie nicht auf den Schulrechnungen tun. Natürlich das sollen sie das nicht. ist auf jeden Fall ein datenschutz par excellence. Es ist nicht nur ein Datenschutzfeld, ähm, außerdem ist es aus einer anderen Sache schon Blödsinn, also, und Schwachsinn. Also ich finde sowieso, dass wir uns langsam mal darüber überlegen sollten, ob wir uns diesen Luxus der Schulbuchverlage überhaupt leisten wollen. Also ich bin da ja eh für was ganz anderes. Ja. Aber Wissen muss frei sein. Der Staat soll irgendwie es auf die Reihe kriegen, vernünftige Schulbücher zu Erstellen. Das muss nicht der Staat machen. Also keine Sorge, nicht böse, böse der Staat. Es, ist, es sollte ja der möglichst möglich sein, vernünftige Schulbücher zu erstellen und auch vernünftig zu pflegen. Und die Materialien sollen einfach komplett frei von diesem Witz-Urheberrecht sein. Geht nicht. Feierabend. Weg. In der an der Stelle ja. Also das äh, das, das ist Bildung. Also wenn das Bildung, ist die Ärzte, die äh, Bildung auf diesem Weg behindert wird, ich weiß nicht, das ist halt ein ja. Fail. Und von daher ähm, finde ich auch die Forderung, dass hier Creative Commons äh, Lizenzen im, im Schulunterricht gelten sollen, also dass das Schulmaterial unter diesen Lizenzen veröffentlicht werden soll, finde ich auch sehr gut. Ja. Gute Idee, unterstützen der Antrag. Von daher äh, auf jeden Fall dafür. Was haben wir als nächstes? Ablehnung des Einsatzes Schultrojaner. Das habe ich hier nochmal. Nee, jetzt kommt der Staatstrojaner. Ach Staats, ha, wüsste, So viel Trojaner. Ja. Ich Diese, hab den Anfangstext nicht gelesen. Eine, eine ähnliche ja. Kiste. Staatstrojaner, äh, absolut dämlich. Ähm, ist ja auch dieser Widerspruch, das BSI, äh, ist es glaube ich, das äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie müsste eigentlich, oder ist es zumindest dafür da, uns über Gefahren äh, aufzuklären. Äh, und, und, und, und gleichzeitig sollen sie aber dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Zero-Day-Exploits unterm Teppich halten, um damit irgendwie angreifen zu können. Oder was, also. Ich meine, gibt da natürlich auch die Überlegung, einzubrechen in die Buden und das Ding zu verwanzen und da so ab. Ach. Nee, als Staatsrojaner Stadt, klar. Ja, es ist. Ähm, Lässt sich technisch nicht auch, machen. Das ist absoluter Voraus. Blödsinn gewesen. Ähm, ich meine, die Daten, die daraus ähm, ermittelt werden von Rechnern, die können halt genauso schon kompromittiert worden sein von den Ermittlungsbehörden. Von daher kann man mhm. da irgendwie jeden. Ähm, den Man gerne hätte ähm, als Verdächtigen hinstellen und das hat überhaupt keine, also das Material hat überhaupt keine Verwertbarkeit, weil es ja. kann alles äh, eingeschleust worden sein. Das ist total ja. ähm, sinnlos, dieses ganze Staatstrojaner-Ding. Absolut, absolut. Also, also es von daher auch äh, für diesen Antrag, dass eben dieses, dieser Staatstrojaner nicht in Einsatz kommt, ist halt genauso Unfug. Ja. Grundrechte auf Internetzugang, Ja. Bp. 87, ich habe ihn aber jetzt, jetzt glaube ich gar nicht gelesen im Detail. Ähm. Den hatten wir glaube ich schon mal irgendwie als äh, Positionspapier, der ist hier glaube ich noch mal ein bisschen angepasst, den haben wir glaube ich schon als Positionspapier beschlossen gehabt, Ja. Äh, auf einem früheren Landesparteitag und äh, ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall notwendig, dass es ein Grundrecht darauf gibt, wie es eben, genauso wie, dass eben jeder einen Telefonanschluss bekommt, eben gleichzeitig auch einen Internetanschluss bekommt, äh, jeder eben an Stromnetz angeschlossen wird. Also es sind halt so das ist Dinge, Dinge der, der, der, der, die, die jeder Mensch haben muss, Ja. wie, wie Strom, Wasser. Fernsehgeräte äh, sind zum Beispiel schon unfendbar ja. und... Äh, dabei ist das halt wirklich nur das Empfangsmedium und ich finde, ja, so ja, Internet muss jeder haben. Viel wichtiger noch als Fernsehen. Ja, den. definitiv. Viel Fernsehen kann man auch über das Internet gucken und meine, meinetwegen sollen sind die Fernseher-Fernsehgeräte, <lacht> ja, ja. Ja, Fernseher, wenn da... Damit kann man die Leute ja. aber so schön berieseln. Genau. Sie keine genau. Fragen. <lacht> kann man Leute schön berieseln und im Internet kann man dann nachgucken, ob es dann auch äh, nehmen ist oder nur Blödsinn war, was da erzählt wurde. Ja. Äh, weiter geht's im Text. Ähm, WP005, Jugendkriminalität und Prävention. Ja, also ist ein Antrag, wo ich sagen würde, kann ich schaden, ich wüsste jetzt nicht genau, was da aus verforderungen abzuleiten sind. Grob vom Ziel und Sinn und so weiter würde ich ihn unterstützen. Ist halt so unspezifisch. Ja, ist einfach äh, nur der, die Forderung im, im Grunde das Problem an der Wurzel zu packen und nicht... Ähm, ja. Und nicht äh, Symptombekämpfung durchzuführen, indem man äh, Leute bestraft dafür, dass sie keine oder schlechte Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Das sind sie selber schuld, <lacht> weil sie nicht leisten. <lacht> ja, ja. Der Leistungsträger wird auch belohnt in unserer Gesellschaft. Ja, ja, genau. Wer nicht arbeitet, der braucht auch nicht essen. Sollen sie ja. nur essen? WP 008. Der, der Polizeibeauftragte Poliz des Landtages. Ja, die Idee von dem Auft äh, Antrag ist es, eben analog zum Werbeauftragten ähm, im, im Landtag einen Polizeibeauftragten zu haben, der eben auf Mind Missstände innerhalb der Polizeibehörden hinweisen kann und ähm, auch in der Lage ist, ähm, irgendwelche, ähm, ja, wie sagt man es, irgendwelche Polizeiübergriffe aufzuklären zum Beispiel und eben auch als Ansprechpartner zu, äh, zu dienen, eben als Mittler zwischen Politik und Polizei, dass eben Aufklärung durchgeführt werden kann, wenn ähm, irgendwelche Dinge in der Polizei schieflaufen, eben ähnlich wie zu dem Werbeauftragten, der eben in der Lage ist, äh, Aufklärungsmaßnahmen durchzuführen und äh, Bericht zu erstatten, wenn in der Bundeswehr irgendwas schiefläuft. Von daher denke ich, man kann dieses, diesen Antrag durchaus zustimmen. Ist vielleicht äh, nicht der beste Weg, irgendwie ähm, Polizeiübergriffe oder sowas aufzuklären. Aber es ist eine Möglichkeit. Ich denke, es kann man kann man durchaus äh, fordern. Ja, ja. Hier hätte ich auch nicht viel dazu... Und dann kommt... Jetzt habe ich mich ein bisschen verblättert... Achso, genau, dann kommt gleich die ähm, die Kennzeichnung vom Polizisten. Ja, auf der Stirn tätowiert. Die haben wir ja schon in Brandenburg. Genau. Tja, was ist denn jetzt das Problem? Haben wir doch schon. Ja. Ha, Das Problem war, glaube ich, dass sie namentlich gekennzeichnet sollen werden. Genau, das ist das Problem. Man will quasi den Polizisten direkt äh, den Namen anheften. Was bei Herrn natürlich auch ein Problem ist. Das, okay. ist, das ist vielleicht nicht unproblematisch, äh, was wir jetzt machen. <lacht> Wenn da nämlich ein Polizist dabei ist mit einem seltenen Namen, dann kann der auch, ähm, kann der auch Probleme bekommen. Ja, also da ist Datenschutz das klar, natürlich, äh, das heißt Polizisten. Äh, oder ich meine, auch, da auch Polizisten haben ein Recht auf Datenschutz. Ähm, man muss denen nicht den Namen anheften auf einer Demo. Auch Kennzeichnungspflicht darf kein rechtsfreier Raum sein. <lacht> Deswegen... Es gibt auch die Möglichkeit, über Identifikationsnummern eben solche ähm, Beamten zuzuordnen, der irgendwie... Ähm, übergriffig geworden ist und äh, da eine Disziplinarmaßnahme äh, durchzuführen, das muss nicht namentlich sein. Zumal, wenn der Beamte Müller heißt, dann ist es wahrscheinlich auch schon ein Problem, da den Richtigen zu finden in so einer Truppe von äh, Leuten, die auf einer Demonstration irgendwie ähm, zum Beispiel ähm, so. ja, die Demonstration irgendwie beaufsichtigt haben. Ja. Guter Antrag kann man zustimmen, würde ich sagen. Ich denke auch. Die Nummer ist da, glaube ich, sogar sinnvoller als der Name. Ja. Um jemanden zu identifizieren. WP10, Präven Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Ja und weiter. <lacht> ja, Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus, klar. Weil nicht weiter mittelkürzen, weitermachen. Ja, kann man zustimmen. Sollte man zustimmen. Denke ich. Genau. Ich will keinen Zwingen. Aber stimmt zu! <lacht> so. Dann kommt der BP-011. Transparenz im Strafverfahren. <lacht> ja. Das ist, äh, also das, da soll es darum gehen, dass äh, das Vernehmungen und so weiter grundsätzlich in Wort und Bild aufgezeichnet werden sollen, um da eben, äh, nachvollziehbar irgendwie Geständnisse oder Aussagen und so weiter äh, zu haben und dass man das halt äh, möglicherweise eben vor Gericht äh, sich dann nochmal oder nach, nach, nach, wenn der Richter das möchte nochmal äh, anschauen kann. Das ist, ja, äh, da kann ich mir jetzt irgendwie nicht so, ich habe da halt so ein bisschen Probleme mit dem ich will irgendwie eigentlich nicht so viel aufgezeichnet Wissen und also, ich habe dazu keine Haltung jetzt so wirklich. Da könnte ich jetzt erstmal irgendwie nicht so viel zu sagen. Ich glaube, da geht es auch darum, dass so eine Vernehmung mit ordentlichen. nach ordentlichen Methoden läuft. Und, ja. Das ist also, ich habe ein Problem, wenn man. Wenn man, wenn man zu viel an, an Überwachungskram hat und Aufzeichnungskram hat. Und ich meine, äh, wenn jetzt der, also dann denke ich halt jetzt wieder auch an den Polizisten, wenn ich jetzt der äh, wenn, wenn ich jetzt die Kassierer alle im Supermarkt mit Videokameras überwache, um nur gucken zu können, dass sie nicht klauen und ihre Arbeit vernünftig machen, äh, dann glaube ich, dass es einen Konsens in der Piratenpartei gäbe, dazu sagen, das geht nicht. Ähm, bei den Polizisten soll es in Ordnung sein. Ich ja, es gibt sicherlich viele Probleme in, in, in der, in der, im Strafverfahren und, und, und so weiter. Und es gibt möglicherweise auch Probleme bei Vernehmungen. Ähm, ich glaube aber, dass es alles irgendwie so ein bisschen auch Ursache äh, in, der, in der Ausstattung hat und, ich, und, und, und in der personellen Ausstattung in den Anforderungen und weiß der Geier, was alles ich, ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen den Gedanken, dass die Arbeit der Polizisten in dem Bereich voll ständig äh, Video aufgezeichnet werden soll, finde ich irgendwie nicht so gut, wobei ich das ja also ich äh, ja, sehe da dasselbe Problem also Polizei überwachen hm? ja sicherlich kann da äh, mal irgendwie jemand anfangen irgendwie ein Geständnis zu erpressen im Fall Daschner und. haben wir es zum Beispiel, da hatten wir es nicht gehabt und da gab es auch eine rechtskräftige Verurteilung ähm, in dem Daschner Prozess, da ging es auch um die Folter, Folterandrohung und ähm, also da, da halte ich eher andere Methoden für sinnvoller und da könnten wir im Prinzip direkt übergehen, wenn du nichts dagegen hast, zum nächsten Antrag, also erstmal hatten wir ja im vorherigen gesagt, der... Äh, parlamentarische Zuständige für die Polizei internen Anliegenheiten könnte dazu beitragen. Und im nächsten Antrag, in dem WP 016, geht es ja auch direkt schon um die verbesserte Ausstattung der Polizei. Ich denke, dass man, dass man das im Prinzip auch schon damit reinpacken kann. Also äh, da geht es jetzt hier in dem Antragszweck beispielhaft um Schutzwesten und solche Geschichten, aber auch um die personelle Ausstattung. Ich glaube, dass man damit viel mehr Missstände in den Griff bekäme, äh, wenn tatsächlich eine bessere Ausstattung vor allem auch personeller Art da wäre. Weil dann ist es halt auch mal möglich, Leute in Fortbildungen zu schicken, dann ist es auch mal möglich, dass die Leute nicht irgendwie äh, ja vollkommen überarbeitet sind und entsprechend genervt von dem, was sie tun. Und da sind dann halt möglicherweise diejenigen, die eben nicht sofort sagen, ja, ich war's, äh, Herr Oberkommissar, äh, die sind dann halt lästig und ja. dass dann halt Übergriffe stattfinden können, das ist menschlich nachvollziehbar und dass man da irgendwie das beschleunigen will, ist nachvollziehbar. Nicht gut und nicht irgendwie zu beschönigen aber nachvollziehbar ich glaube dass man das mit so einem äh, mit sowas äh, besser machen könnte deswegen wäre ich gegen den antrag äh, wp 011 aber für den antrag ganz klar auch für den antrag wp 016 die verbesserte ausstattung ja sehe ich eigentlich genauso also WP 11 weiß ich nicht muss man diskutieren ich, ich glaube ich bin nicht so dafür ich denke, ja, 16 ist auf jeden Fall besser. Ich meine, Dinge, Dinge passieren, schlimme Dinge, aber es hat, es passiert nicht so viel, denke ich, im, im, im Verhör oder weiß ich was ich weiß. Ich glaube schon, dass da viel Mist passiert, aber ich glaube halt, dass die Ursachen auch eben eher mit einer besseren Ausstattung behoben werden oder beseitigt werden könnten, zumindest im großen Stil. Ich denke, das ist bei den Demos auch nicht großartig anders. Ja, ganz klar. Also, dass da überarbeitete Polizisten äh, auf einer Demo sind und die dann vielleicht doch mal übergriffig werden, das liegt nicht an dem, äh, an dem aggressiven Menschen unbedingt. Also, da mag es vielleicht auch geben, aber ich denke mal, das hat oft andere Gründe, dass da jemand irgendwie ähm, dann aggressiv reagiert weil er angepöbelt wurde oder weiß ich was und dann irgendwann durch seine Überbelastung austickt. Das ist irgendwie menschlich. Okay, Ausstattung ist wichtig, denke ich auch. WP-16, ja. Ja. So, dann haben wir WP-63, Ablehnung flughafen Asylverfahren. Das ist gerade... Wird gerade auch diskutiert zum Thema BER. Ich muss mal eben den Laptop mit Strom versorgen. Laptop, Laptop hat Strom und Antrag ist in Ordnung. Ich glaube auch. Also Ganz klar, wir haben ein Riesenproblem sowieso, was Asylverfahren angeht. Dass, da läuft einiges schief. Das ist ziemlich ekelhaft und wir haben uns eh mit dieser Drittstaatenregelung sowieso schon die meisten Probleme vom Hals gehalten und lassen solche dubiosen Geschichten wie Frontex die äh, ein Bötchen versenken oder eben, äh, weiß ich nicht, die Italiener die Probleme beseitigen. In Anführungsstrichen, so zynisch das ist. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Flughafen-Asylverfahren in Deutschland, ja, da kann man auch gegen sein. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Schweinerei, das Ding. Ja. Kann man definitiv zustimmen, würde ich sagen. Mhm. Dann haben wir einen Antrag. WP 064, die Abschaffung der Residenzpflicht. Im Prinzip, wie beim vorherigen Antrag, würde ich sagen, auch der ist zu unterstützen. Und ja, oder was sagst du dazu? Ja, also ähm, das Asyl äh, Asylanten, nennt man das so? Nicht, ne? Asylbewerber. Naja, sie sind ja schon äh, Asyl, das Asylsuchende ja, in, in, in, um in Deutschland. Den, ja. ähm, behandelt werden wie Gefangene, indem sie an einem bestimmten Ort verbleiben müssen und äh, da nicht weg dürfen. Ist halt auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, das müssen wir eigentlich auch nicht haben. Von daher würde ich diesem Antrag auch zustimmen. Ja. Dann haben wir den nächsten, das ist der WP083, die Ablehnung der elektronischen Fußfessel für ehemalige Straftäter. Ja, also eine Überwachung von ehemaligen Straftätern, die ihre Strafe ab, äh, abgebüßt haben mittels elektronischer Fußfessel, sollen die Piraten ablehnen. Ja, halte ich auch für sinnvoll. Ich weiß nicht, was, das, was die Ursache für dieses Verfahren ist. Also in der Begründung steht ja, dass, das, ähm, dass es äh, einen Vertrag über die Überwachung von Sexual- und Gewaltstraftätern mittels elektronischer Fußfesseln ähm, jetzt gibt. Ich kann da nur, ich habe mich damit nicht näher befasst, aber ich vermute mal, dass es um die nachträgliche Sicherheitsverwahrung, die ja vom, mhm. was der oder war es sogar unser Verfassungsgericht nicht? Ich glaube, der EuGH hat es in unserem Verfassungsgericht um die Ohren gehauen oder wie rum lief ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das ja gekippt worden, was zur Folge hat, dass da jetzt einige Leute freigelassen werden müssen. Und wie man damit umzugehen hat und ja. Ja, also diese Fußfesseln-Geschichte halte ich auch für Unsinn. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da effektiv gegen wie man da effektiv hat. Also es ist halt auch wieder so das Problem. Also, wir haben es rechtsstaatlich nicht geschafft, die Menschen so wegzusperren. Wir haben es wieder unsere Grundrechte dennoch getan. Und müssen jetzt mit der Folge leben, dass die, dass, dass, dass deren Grundrechte gewahrt werden. Und dann können wir die nicht auf eine andere Art und Weise, also, das ist halt nicht, ja, also, ich habe damit ein Problem. Es ist halt nicht, es, ist, es wird hier im Prinzip, das kann nicht auf, den, auf dem Rücken derer ausgetragen werden, deren Rundenrechte eh schon verletzt wurden. Ähm, ja, das ist halt... Äh, das ist also, was man mit der... Meine Vermutung ist ja, äh, mit dieser Fußfessel... Ich glaube, dass man damit äh, präventiv wirken will, aber ist es das so? Will man damit präventiv wirken? Will man demjenigen Angst machen, dass er jederzeit verfolgt werden kann, wenn er wieder zuschlägt. Aber das soll es aufklären? Wenn ich meine, zu... ähm, wer ein Sexualstraftäter ist, der ist das meistens... Also, also naja gut, das ist Quatsch, wenn man jetzt sagen würde. Der ist das meistens zwanghaft. Es gibt auch Leute, die das irgendwie aus, aus man... einer Machtposition her tun. Ähm, es gibt aber auch kranke Leute, die das tun, aber wobei diejenigen dann eben ich würde da gar nicht so weit, weit ich würde jetzt, ich würde da, also ich würde mich da jetzt zum Beispiel nicht auf eine Spekulation über irgendwas oder sowas einlassen. Aber Fußfesseln halte ich grundsätzlich für, für eine dumme Idee. Ähm, weil sie zum einen können sie nicht präventiv irgendwas verhindern. Im Zweifel wird man nachweisen können, es war jemand, es, er war halt da zu dem Zeitpunkt, wo da und da möglicherweise irgendetwas passiert ist. Ähm, das ist hier ein Mittel, um ein Versäumnis des Staates das irgendwie vorher vernünftig grundrechtskonform umzusetzen, äh, äh, zu begegnen. Ähm ich, es trifft vor allem auf extrem wenige Fälle zu, äh, weil wer hat schon, wer ist schon nachträglich, zu. also ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt raten, aber ich glaube, dass es wirklich verdammt wenige sind, äh, die nachträgliche Sicherheitsverwahrung bekommen haben. Das bedeutet nicht äh, vom Anfang an schon dazu verurteilt wurden auf lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, sondern wo man das nachträglich gemacht hat. Ähm, nee, also tut mir leid, das ist ein blödes Verfahren gewesen und man versucht da jetzt irgendwie sich zu retten als Stadt. Nee, Fußfessel halte ich für nicht einen nicht gangbaren Weg. Den Antrag finde ich gut. Würde ich unterstützen. Da ja. brauche ich, äh, ja ich halte es auch nicht für sinnvoll mit dieser fußversicht sehe aber das problem was dann ja klar natürlich ist das das, das werden soll hm. ja aber das ist halt jetzt nicht also ist halt ja man, des, äh, Antrages, Antrages. Ne? Ähm, der nächste antrag ist die äh, wp 084 die Ab <lacht> abschaffung des Landesamtes für verfassungsschutz ja, den Verfassungsschutz abschaffen. Ich weiß es nicht. Ja und nein, es gibt viel. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn es eine Behörde gibt, die sich um den Schutz der Verfassung kümmert und die Bestrebungen unserer Verfassung oder unserer freiheitlich demokratische Grundordnung zu unterwandern oder zu bekämpfen im Auge behält. Das scheint aber unser Verfassungsschutz in ganz Deutschland und in den einzelnen Bundesländern als letztes auf dem Schirm zu haben. Also denn, denn in der Regel scheint es eher ein Pool... Also zum einen ist es halt problematisch, dass der Laden weitestgehend intransparent orient, äh, organisiert ist, dass er geheimdienstliche Methoden benutzt, dass er... Scheinbar, wie die Amerikaner mit Folter äh, ihre äh, ihre äh, aussagen kriegen, hier aber mit Kohle in irgendwelche Institutionen reinschmeißen, irgendwelche äh, gewünschten Aussagen kriegen. Also es ist halt irgendwie, ganz offensichtlich scheint das Ding von vorne bis hinten nicht zu funktionieren. Und ja, nee, also in, in seiner derzeitigen Form halte ich ihn auch für ein Problem. Ähm, bestimmte Aufgaben finde ich Wichtig, also es muss, ich meine, in meinen Augen sollte es einen Verfassungsschutz geben, ob er, ob und wie inwieweit er geheimdienstlich irgendwie aktiv sein kann und sein darf, sein sollte, ähm, oder ob das eben möglicherweise durch die Polizei übernommen werden sollte, äh, die Arbeit ja, also mir wäre es glaube ich lieber, wenn diese Arbeiten eine Polizei machen würde. Äh, aber ich weiß halt auch nicht genau, wie diese Arbeiten aussehen. Also man muss sich auf jeden Fall über die Organisation des Verfassungsschutzes genau Gedanken machen. Vielleicht ist die Abschaffung auch ein bisschen einseitig. Ja, also ein Unreflektiert, ist, ich, ich weiß nicht, ähm, ob das... Also, ob, ob, die, ob dieser Verfassungsschutz in der Form existiert oder nicht, ist vielleicht ein bisschen Banane. Ja, ähm, also ich habe mal eine Zeit lang, habe ich mir wirklich regelmäßig <lacht> Verfassungsschutzberichte durchgelesen und finde das irgendwie ganz interessant. Das war ursprünglich mal aus meinem Interesse über diesen Scientology Laden oder so. Und das was da so an in Anführungsstrichen verwertbarem Informationen, klar der Verfassungsschutzbericht ist ja auch nur, ist ja für die Öffentlichkeit gedacht. Was da rauskam, das, das hätte ich mir auch zusammen googeln können. Also und und was die tatsächlichen, also ich, ich, ich kenne keinen wirklichen Erfolgsfall. Also ich wüsste nicht, wo der Verfassungsschutz ernsthaft mal was gemacht hat. Also wir wissen, dass er äh, einen Zeitungsartikel über die Linkspartei liest. Das ist schon mal echt toll. Also das ist... Congratulations. Das ist zum Beispiel so ein Aufgabenbereich, wo ich sagen würde, ist echt nicht nötig. Zumal die Linkspartei in meinen Augen keinerlei Probleme darstellt. Oder das sicherlich andere, ähm, die das anders sehen. Äh, bei den Nazis scheinen sie ja irgendwie so ziemlich lustig dabei gewesen zu sein bei diversen Morden. Und da kriegt man es halt einfach nicht mit. Also, dann, wobei ja. ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt das Landesamt oder das Bundesamt betrifft, ja, also, hm. ja, ich weiß es nicht. Also, abschaffen, abschaffen klingt sehr sympathisch, die Forderung, aber ich glaube, muss man nicht, muss, muss man nicht reinschreiben. Auf An der anderen Seite ist das, ein gutes, das ist ein gutes Thema für die Presse. Die Piraten wollen den Verfassungsschutz abschaffen. Das steht in der Bildzeitung, damit trollen wir sie. Das ja, ist Das ist ein Bildzeitungsabkommen. Genau, damit die ganzen bösen Kommunisten aus der Linkspartei in Brandenburg die DDR wieder aufbauen können. Nee, also keine Ahnung, ich, das, ich glaube nicht, dass man den Verfassungsschutz... Ach, das ist mir eigentlich egal. Mir ist es das, egal. Das, das Ding macht irgendwie nichts lustvolles. Ich finde Lust. find den Antrag lustig. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ein Trollantrag. Ja, <lacht> so irgendwie schon. Den Verfassungsschutz trollen. Ja, lasst uns den Verfassungsschutz trollen und stimmen wir dafür. Was haben wir denn als nächstes? Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburgs im WP 085. Tja, die Piraten setzen sich also für die Verbesserung des brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sowie des Rettungsdienstgesetzes und dessen, deren Verordnungen ein. Äh, ist ein ziemlich... Null-Aussage. Ja. Aber <lacht> Verbesser verbessern wir mal. Verbessern ist gut. Ähm, kann man drinstehen haben. Ist schon mal schön, wir wollen es nicht verschlechtern. Super. Der nächste Antrag? <lacht> WP 07. 007. Der James-Bond-Antrag, die Lizenz zum Töten. Nee, transparente Strukturen in der öffentlichen Verwaltung. Ja, ähm, transparente Strukturen, Open-Data-Gedanken. Hm, ja, denke, kann man zustimmen. Also ist jetzt nicht wirklich konkret oder so, aber äh, alle, Zielen, alle Ziele würde ich unterschreiben. Ja. Ja. Dafür. Dafür. Also 007, gut. Der WP019, Livestreams und Videoprotokolle des Landtages oder der Landtagssitzung. Bitte, endlich. Ja, ja, ja, bitte in einem wunderschönen proprietären Format, was ich auf Linux nicht sehen kann, oder im Real Media Stream ah. oder sowas. Naja, ähm, ja, also, ja, klar, möglichst. Äh, und gescannte, möglichst. handschriftliche äh, Dokumente? Ja, darum geht es ja nicht mehr. Es geht ja nee, nur nicht, um, die, um die Aufzeichnung äh, ja. der, der Dinge, die im Landtag passieren. Also, ja. das kann doch nicht sein, dass in Brandenburg äh, nur bestimmte Sitzungen mal gestreamt werden und sonst alles äh, hinter in, in den verschlossen verschlossene Türen ja. Man kann natürlich hingehen, aber wer kann denn da um die Zeit hingehen? Aufzeichnen? Also, alles aufzeichnen. Und, alles ins Netz stellen? Alles ja, bitte, abrufbar. also wirklich. Und? Äh, gleichzeitig bitte in vernünftigen Formaten Zeit wird's ja, nehmen wir an WP 019 sehr wichtig WP 023 die 23 Transparenz in der Verwaltung und Politik huch klingt irgendwie wie ja hier das, steht aber nicht gerade hatten. hier steht aber nicht Open Data drin Ach. aber es geht auch um Protokolle und Ausschusssitzungen jetzt muss ich mal gucken die hatte ich doch Genau, da hatte ich äh, im, im Wiki eingetragen, dass er in Konkurrenz steht zu den beiden Anträgen, die wir gerade eben besprochen haben davor, äh, mit, der, mit den Videoaufzeichnungen und dem Open Data-Gedanken. Ähm, Im Prinzip will der Antrag äh, auch das, nur in einer anderen Wortform... Steht um, nicht Open Data drin. Also Open Data steht jetzt nicht Data. als Wort drin. Ja, es... Ja, entweder man nimmt den an oder man nimmt die anderen beiden an. Ich glaube, die anderen beiden sind in Einzelnen ausführlicher, als ähm, wenn man den ganzen hier annimmt. ist eigentlich, naja, ist okay, ist nicht so wild, ja. Der nächste Antrag geht auch so ein bisschen in die Richtung. WP 051, äh, da geht es eigentlich um die Reform des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes. Ja, so... Im Grunde ähm, ist dem weitestgehend ja zuzustimmen. Man sollte allerdings auch, äh, also ich finde, wenn wir, wenn wir den Laden eh schon irgendwann mal auf Open Data umgestellt haben, das machen wir, dann haben wir diese Akten ja sowieso. Oder dann sollten zumindest diese Sachen sowieso zugänglich sein. Und klar, äh, jetzt im Moment sollte der Zugang dazu erleichtert werden. Und äh, ja. Also finde ich auch gut den Antrag. Ähm Wobei, wie gesagt, Open Data, also was, was ähm, keine datenschutzrechtlichen Belange betrifft, ähm, sollte meiner Meinung nach generell öffentlich gestellt werden, ohne dass man da irgendwie Akteneinsicht beantragt. Ja. Äh, das sollte eigentlich einfach verfügbar sein, ähm, ohne dass man sich da irgendwie durch Verwaltungs-, ähm, also irgendjemand bemühen muss, äh, das irgendwie öffentlich zu stellen. Aber ansonsten, äh, gut. Ja, jetzt begeben wir uns in den Bereich Medien, Kunst und Kultur und fangen an mit WP017. Depublizieren abschaffen. Ja, depublizieren, totaler Schwachsinn, völliger Unfug, ein hanebüchender Unfug. Ähm, dem Ziel klar, stimme ich zu. Ich weiß nicht, irgendwie weit das geht. Ich weiß gar nicht, wer den Rundfunk -Staatsvertrag und die entsprechenden Rundfunkmedienstaatsvertrag oder Änderungsverträge irgendwie abschließt und inwieweit die nachträglich von einzelnen Bundesländern oder Bund, ich weiß wie gesagt nicht, wer da alles mit drin steckt, verändert werden können, aber ja, ja. ja Also warum sollten unsere, äh, die von uns finanzierten Sendungen äh, nach sieben Tagen aus dem Internet wieder verschwinden? Da weil die Verlage ähm. sonst pleite gehen. Ja, besonders bei Sendungen, äh, die nie wieder irgendwie gezeigt werden. Also das ist halt auch ein Verlust von Informationen und Kultur, das ist äh, das traurig. Ist das muss einfach äh, erhalten bleiben. Genau. Das kann nicht einfach wieder verschwinden. Ja, der nächste hat, ähm, Antrag, WP 018, freier Zugang zu öffentlich finanzierten Daten. Ja, ja, ja, ja, ja, Open Data. Ähm, Geodaten, weiß der Geier, was für Daten der Staat äh, generiert, sofern sie nicht irgendwie in datenschutzrechtlichen aus datenschutzrechtlichen Gründen zu, ähm, zu schützen sind. Freigeben, klar, natürlich. Geodaten, man, alles freigeben. Kann man tolle Sachen mitmachen. Ja, das ist Wirtschaftsförderung. Das ist ein oh. ja, ja, Das ist Wirtschaftsförderung. Das ist halt Gemeinwissen und das muss freigegeben werden. Und meine, das muss vor allem auch in einem, in einem barrierefreien Zugang freigegeben werden. Das muss maschinenlesbar ja. freigegeben was, sein. Was soll das irgendwo versauern, wenn man das, wenn man daraus interessante Sachen machen kann? Ganz genau. Also auf jeden Fall veröffentlichen. Ja. Der WP021, freies WLAN in öffentlichen Gebäuden. Ähm, ja, Internet ist immer gut. Überall ist immer gut. Klingt gut. Störerhaftung ist natürlich ein Problem. Ja, ich weiß nicht, was, ist was, was jetzt als nächstes kommt. Das Störerhaftung wäre abschaffen wäre vielleicht nicht schlecht im Kontext des Antrags. Aber freies WLAN, selbst wenn wir den Antrag nicht hätten und die Behörden schon mal alle ein freies WLAN haben und dann regelmäßig abgemahnt werden, dann so gut gehen wir schmeißt eure torrents im stadthaus an antrag zustimmen würde ich sagen ne? ja dafür Perfekt. ja wp020 online petition nach bundesvorbild findest du das bundesvorbild gut die haben ein schönes forum ne? eine schöne Forensoftware <lacht> zum abstimmen ja es ist, es ist nicht, nutzerfreundlich ist nicht der hit hast du deinen login-namen schon mal ändern können das, das ist toll weil ne? ihr echt oder nee, das ging nicht mehr. Ich heiße irgendwie Nutzer und dann haben eine Nummer. Muss ja, ich jedes weiß. Mal nachgucken, wie ich heiße. Genau, Nutzer 14 und dann habe ich noch drei Nummern. Großartig, also nach dem Vorbild möchte ich auch ein weiteres System haben. Naja, besser als kein System. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also äh, Vorbild ist Vorbildfunktion ist vielleicht nicht so toll, aber besser als kein System ja. das ist es allemal. Von ja, daher äh, würde ich dem Antrag auch zustimmen. Das sehe ich ähnlich, genau. Dann wären wir bei WP022, Einführung neuer Online-Beteiligungsformen. <lacht> ja, Einführung von Online-Beteiligungsformen. Ja, steht hier jetzt nichts Besonderes drin. Nichts, äh, nichts, was ich jetzt irgendwie sagen würde, ist problematisch. Ja, klar, natürlich. Hm. Chips. Ja, genau, das Knistern und das Flauschen und so weiter liegen hier schön bequem auf Christophs Couch. Und haben... Die liegen auf einer Flauschdecke. Auf einer Flauschdecke. Ausgelegt mit Chips. Und Mate. Und Mate. Und Internet. Es liegt hier überall Internet rum. Gut, also WP22, meines Erachtens, kann man dem zustimmen. Was hast du? Ja, Pilotprojekte immer ausprobieren, klar. Dieses Wir Internet ist sollten mal im 21. Jahrhundert ankommen. Wir sollten das mal ausprobieren, denke ich auch. Dann WP 029, Sperrklauseln bei Wahlen. Ja, da geht es um Sachen wie Prozenthürden. Ähm, wir haben im Kommunalbereich keine 3-5-Prozenthürden äh, oder sowas, also keine 3 oder keine 5 prozenthürden oder sowas. Äh, wir wollen auch nicht, dass sowas eingeführt wird. Äh, ja, ist, ist klar, da stehe ich auch voll dahinter. Ähm, von daher kann man dem Antrag zustimmen. Wir wollen sowas nicht. Wir haben es nicht und wir wollen es auch in Zukunft nicht. Fertig. Ja. Dann der WP 30, die Bürgermeisterwahl für Zustimmungswahl. In dem Antrag geht es quasi darum, dass das Wahlsystem bei Bürgermeisterwahlen geändert wird und dass die so gewählt werden wie, wie Vorstandsmitglieder bei den Piraten. Also äh, man kann beliebig viele Kreuze verteilen, also so viele Kreuze, wie es Kandidaten gibt. Und der mit der meisten Zustimmung wird dann eben der Bürgermeister. Das ist quasi eine Änderung des Wahlsystems äh, an dieser Stelle. Bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das sinnvoll ist. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung ob das jetzt was bringt oder nicht, bin ich ein bisschen unentschlossen. Zumal ich mich aber auch frage, ähm, also Bürgermeister sind ja eigentlich Mitglieder der Exekutive und nicht der Legislative. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Leute durch Wahlen, wie wir es jetzt schon tun, überhaupt unbedingt so stark legitimieren sollten. Das ist ja jetzt hier nicht Sache des Antrages, aber... Ist war... nicht Sache des Antrages? Nee, gar nicht. Ja. Ich bin bei dem Antrag auch unentschlossen, kann ich mir jetzt kein Urteil zu bilden. Sagt uns was dazu. Ja, müssen wir diskutieren. Ja, Schauen wir uns mal an, was da... Was da schauen drin wir drin mal, drin wie, drin. Der, wie der Parteitag an der Stelle läuft. Ähm... Also ich hätte jetzt nicht, nicht nicht viel dagegen zu sagen, ich hätte aber auch nicht viel dafür zu sagen. Kriegen halt Leute mit weniger Chancen mehr Stimmen, aber werden genauso nicht gewählt. Von daher hm. geht's so. WP 31. Demokratie bezieht alle ein. Ja, kannst du den kurz zusammenfassen? Schwierig. Es geht um. Geht, ich habe mitbekommen, es geht um. <lacht> Um, ja, Wahlrecht, aktives wie passives, glaube ich, ähm, der ist von EU-Bürgern, die ihren Lebens-, oder für überhaupt von Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Brandenburg haben, mhm. sich dafür einzusetzen. Genau, der Antrag ist eine ziemlich große, eierlegende Wollmilchsau. Es geht um Ausländerwahlrecht, es geht um das Senk die Senkung von Wahl, vom Wahlalter, ähm, also ich finde den ziemlich gut. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass viele mit diesem Antrag ein Problem haben. Ja, weil zu viel drin ist. Also auch gerade das aktive äh, Wahlrecht für, ähm, für den Landtag oder Kommunalwahlen Geburt. Ja, damit hätte ich auch so meine Probleme, ganz ehrlich gesagt. Aber äh, ohne, dass ich mich da in Detail. Das müssen ja. wir erstmal diskutieren. Wir echt, haben uns jetzt so echt. echt, echt. echt. Ja, ich frage mich über die Praktizierbarkeit. Naja, also, ähm, ja. die Idee ist ja, dass sich ähm, Kinder, ja. Äh, ja, die sich für ähm, weit genug halten wählen zu können, also mhm. reif genug halten wählen zu können, selbst in das Wähler Wählerregister eintragen könnten ja. und ab dann auch wählen dürften. Und mhm. dass dieses, diese Registereintragung erfolgt halt ab, keine Ahnung, 16 oder 18 dann sowieso wieder automatisch. Ja. Aber wer halt jetzt irgendwie schon ziemlich früh, ziemlich fit ist in der Politik und sagt jetzt okay, er ist jetzt 13 und will jetzt loslegen mhm. und wählen, dass eben derjenige die Möglichkeit hat. okay ähm, Darum geht es im Prinzip und ähm, um nicht willkürlich eine Altersgrenze festzulegen, sagt man eben, ähm, jeder hätte das Recht, wenn er denn einfach, äh, wenn er denn will. Ja. Und äh, das fände ich okay. Dem kann ich weitestgehend zustimmen. Ja, doch, dem kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ich, ja, ich stehe halt in dem. Ich habe halt, also ich, ich habe die Bedenken, dass der Antrag zu viel Inhalt hat, zu viel ähm, Forderungen aufstellt, um die in einem Antrag zu. zu, äh, zu also um, um diesen Antrag Durchzukriegen auf dem Parteitag Also, ich, ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Schauen wir mal. Ich ja, hätte ihn lieber ich... auseinandergerissen ge gesehen in mehrere Teilanträgen. Ja, also ist nicht, dass dann, also wie gesagt, bei diesem ja, auch Wahlrecht, das, ab 0, auch das ähm, Wahlrecht für ähm, Ausländer ist halt auch, weiß ich nicht, ob es da, da so viele Probleme gibt. Ich denke mal eher so Wahlrecht ab, Wahlrecht ohne Altersgrenzen, das wird eher so. Das habe ich jetzt auch Streikthema sein. Das habe ich jetzt mal gehofft, dass das bei uns Piraten in Brandenburg eher weniger das Ausländerwahlrecht als das. Ja, ja das, hoffe das, ich, das hoffe ich auch. Aber wir werden es sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Ja. Mhm. Aber ja, was haben wir denn als nächstes? Da haben wir den Antrag WP 094, ist das richtig? Hast du den auch? Ja. Demokratie ohne Staatsangehörigkeit. Ja, das ist quasi äh, die Ausge auseinandergerissene Variante. Da geht es um das ähm, Wahlrecht von Leuten, die ihre Staatszugehörigkeit nicht, äh, und, also nicht deutsche Staatsbürger sind. Und dass diese Hürden abgebaut werden und die eben auch die Möglichkeit haben, an Wahlen teilzunehmen, weil sie ja auch hier leben. hat Das hat Thomas gemacht, der hat die äh, Modular gestellt, alle die Anträge sehe ich gerade. Beide? Ja, das geht weiter auch noch. Also können wir eigentlich, wenn wir dem anderen zugestimmt haben, ne, dann können ja. wir eigentlich WP094 zustimmen. Ja, steht nur in Konkurrenz mit dem anderen, müsste man dagegen abstimmen. Genau. Und WP095 ist dann das Wahlrecht auf Abgebot. Genau, das ist die gleiche Geschichte. Genau. So wie der äh, 96 ebenfalls. Die Staatsangehörigkeit. Und, ähm, ja. Also ich wäre, jedes modul zu haben wie ich auch schon für, wie wir auch schon für den gesamtantrag eigentlich war nicht ja ja ich glaube das äh, ist besser die in einzelnen abschnitten abzustimmen denke ich ja dann kann dann kriegen, wir, kriegen wir die eher äh, beschlossen als wenn wir die in, in, in gesamtheit äh, ja. versuchen abzustimmen aber ich bin äh, für alle punkte eigentlich zu haben ja WP 050, gleiches Kommunalwahlrecht für alle Bürger. Das hört sich jetzt erstmal fast genauso wieder an. Ja, ist wieder das gleiche, ähm, quasi das äh, Kommunalrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen. Ähm, nur, dass sich der Antrag davor oder die Anträge davor eben nicht nur auf das Kommunalwahlrecht, sondern auch auf das Recht für, zu Landtagswahlen bezog. Und das ist eben der äh, Antrag, der eben das nur auf Kommunalwahlen beschränkt. Ja. Das gibt's äh, auch schon in Brandenburg, äh, allerdings nur für EU-Bürger. Der nächste äh, Antrag, der WP 053, die Senkung der Hürden für Volksbegehren. Ja, ja. Ja, vor allem diese schreckliche, diese schreckliche Zustimmung in der Amtsstube. Ähm, der andere oder ich habe mich ja mit diesem ich habe ja auch zwei Anträge in diesem Bereich gestellt ähm, und mein Antrag konkurriert auch mit diesem oder einer meiner Anträge konkurriert mit diesem und zwar die, der äh, wo es um die um die Reform des Verfahrens für ähm, für das dreistufige Volksgesetzgebungsverfahren geht wo ja Volksbegehren ein Teil davon sind ähm, ja und in dem antrag hier von rico geht es darum dass eben ähm, die, die hürde noch etwas gesenkt wird von derzeit 80.000 auf 60.000 ähm, ja, unterschriften zur, zur erstellung eines äh, volksbegehrens und dass eben der An amtseintrag entfallen soll also dass nicht mehr ausschließlich auf dem Amt Unterschriften gesammelt werden dürfen, sondern freie Unterschriftensammlung möglich ist. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, dass, dass, dass dieses Gesetz erst, ich glaube, 2010 oder 2011 erheblich reformiert wurde und erheblich verbessert wurde im Gegensatz zu vorher. Also Brandenburg hatte immer ein ziemlich schlechtes Volksgesetzgebungsverfahren äh, und das hat sich ziemlich verbessert in den letzten Jahren allerdings ähm, ist es, was den Amtseintrag angeht verschlimmbessert worden ähm, weil der besteht halt weiterhin, nur ist es jetzt so, dass ähm, zusätzliche Möglichkeiten der Unterschriften oder zusätzliche Möglichkeiten ähm, geschaffen werden sollen wo auch Unterschriften abgegeben werden dürften, also dass eben in, in Schulen zum Beispiel eine Unterschriftensammelstätte eingerichtet werden ah, sollte. Was mit der Neutralitätspflicht der Schulen? Oder in anderen Gebäuden, also in anderen öffentlichen Gebäuden, dass da eben solche Sammelstätten eingerichtet werden sollten, um dort eben Unterschriften anzunehmen. Das ist aber ein riesen Verwaltungsaufwand und ein riesen Kostenaufwand zusätzlicher, der ist, ist halt ziemlich dämlich, wenn man einfach äh, Unterschriften freisammeln könnte. Also das ist deutlich einfacher, dass einfach so zu machen. Ja, aber dann könnte der Bürger auch Einfluss nehmen. Ja, dann könnte der Bürger noch auch Einfluss nehmen. Oh, oh. Das wäre oh oh wär oh schon gruselig. Ja, also ich bin auf jeden Fall für diesen Antrag. Ja. Und äh, mein Antrag steht in Konkurrenz zu dem. Ja, wollen wir den dann direkt mit abhaken. Kommt er jetzt gleich? Der kommt ein paar Seiten später. Ähm, und das ist WP072. Und zwar ist der auf der Seite, bei mir, 58 des Buches, ähm, des Buches. Na, des wir Buches. wieder zurück. Naja, das kriege ich schon hin. Ähm, wie heißt die Überschrift? WP72 ist es. Überschrift. Und das ist jetzt äh, richtig professionell, weil ich jetzt gerade wieder weggesummelt. bin. Abschaffung der Amtseintragung. Ich dachte, du kannst, kannst du nicht... Nee, nee, das ist falsch. Das ist der falsche Antrag. Achso, Entschuldigung. Dann, dann steht da <lacht> ganz weit woanders. Egal. Dann gehen wir der Reihe nach weiter vor. Ähm, naja, gut. Ähm, also, ich hätte, ich hätte die Möglichkeit... oder Ich finde den Antrag von Rico äh, insoweit ziemlich gut. Und ich würde auch dem Antrag von Rico zustimmen. Ähm, in der Konkurrenzsituation, weil der ähm, detaillierter ist als meiner. Bei mir steht nämlich drin, dass man sich an dem Vorschlag von Mehr Demokratie e.V. orientieren sollte. Aber ähm, an dem Vorschlag wurde sich bereits bei der Reform des Gesetzes relativ gut äh, orientiert. Der einzige strittige Punkt, der jetzt dann noch übrig bleibt, ist die, ist die Frage, worüber man ähm, ein Volksbegehren starten kann. Es gibt nämlich Innerhalb des Gesetzes für Volksinitiativen einige Einschränkungen, worüber man kein Volksbegehren machen kann. Das sind zum Beispiel Punkte im Haushalt, es sind Personalfragen und derartige Sachen. Aber darüber müsste man halt diskutieren, ähm, ob, man, ähm, ob man das zulassen wollen würde oder nicht. Also, mehr Demokratie. Oder ob es überhaupt, auch, ne? überhaupt möglich ist. Ähm, mehr Demokratie e.V. fordert an der Stelle eine. Ähm, die Möglichkeit über alles Volksbegehren machen zu können. Aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, ähm, Volksbegehren zu machen, ähm, dass den Verwaltungschef von ähm, Kleinen Kleckersdorf, Kleckersdorf ähm, entlässt oder sowas. Ja. Also, ja. Also... WP53 von Rico Plus. Bin ich dafür. Ja. 54, kumulieren und panaschieren. Kumulieren und panaschieren. Ja, ist auch eine äh, Reform des Wahlsystems. Diesmal nicht bei Bürgermeistern, sondern bei der Landtagswahl. Ähm, da geht es darum, dass man eben mehr Möglichkeiten hat, abzustimmen. Und dass ähm, zum Beispiel man nicht nur eine Stimme hat, sondern drei Stimmen und die... Ähm, Gewichten ja, die kann man dann quasi gewichten, indem man ähm, mehrere Stimmen an ähm, eine Partei oder einen Kandidaten vergibt. Es ist relativ kompliziert, das also würde quasi ein komplizierteres Wahlsystem bedeuten. Man, man hätte aber mehr Möglichkeiten, ähm, bestimmter... Äh, ja, seinen, seinen Wählerwillen auszudrücken. Also man hat mehr Möglichkeiten, das auszudrücken, was man tatsächlich wählen will. Ähm ja, also in, in, in Bremen und Hamburg ist das schon im Einsatz. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein tolles Prinzip für Leute, die es verstehen. Ja. Wer es nicht versteht, der wird wahrscheinlich seine drei Stimmen an einer Stelle machen oder an der gleichen Stelle machen. Und dann war es das. Also, ähm... Ich finde es eigentlich ganz interessant. Ähm, Fände es nicht schlecht. Wenn wir das auch hätten, muss man dann nur ähm, entsprechend auch aufklären, äh, wie genau man da abstimmt und so. Aber das, das äh, wird ja in, in, in Hamburg und Bremen schon praktiziert und da wird es ja auch äh, eine gute Erklärung geben, denke ich mal, wie man das dann da korrekt macht. Ja, von daher kann man zustimmen. Denke ich auch. Dann der WP 055, auch wieder von Rico. Ähm, Bürgerbegehren zu Bauprojekten. ja also die Ausweitung von Bürgerbegehren zu Bauprojekten, ähm, das ist in Land Brandenburg nicht möglich. Äh, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich... Die sinnvolle art und weise ist damit umzugehen es gibt ja in der regel planfeststellungsverfahren wo ja jeder äh, jeder betroffene und ich weiß gar nicht ob darüber hinaus auch zumindest interessenverbände äh, gehört wird und äh, einbezogen wird ob an dem verfahren nicht möglicherweise etwas ähm, etwas äh, äh, äh, gedreht werden sollte dass das nicht möglicherweise etwas angepasst werden sollte weil ich habe halt das Problem, ein Bürgerbegehren beispielsweise über eine Straße, ähm, wo will man das dann machen? Also, ganz im Ernst, ich wohne am Luisenplatz und wenn am Krankenhaus die Straße verlegt werden soll oder Einbahnstraße werden soll und da kommt dann ein Bürgerbegehren, das ist mir Schnuppe. Genauso Schnuppe, wie mir der Bahnhof in Stuttgart ist. Ähm, ich bin genauso gegen die, wie die Art und Weise, wie das zustande kommt, Und um Gottes Willen, ich kann das jeweils nachvollziehen, aber... Ähm, da wird man, wie will man das Forum festlegen? Wer soll da abstimmen? Also nur die Betroffenen in der Straße? Dann werden es eindeutige Geschichten. Also das halte ich für, also ich wüsste nicht genau, was für einen Sinn das. Also ich glaube, sehe nicht die, die, die, die. Ja, ich sehe da nicht irgendwie einen Sinn oder Zweck dahinter. Hm. Also mir also, das ist das völlig egal. Äh, also, ähm, ein Negativbeispiel ist ja wirklich Stuttgart. Also, warum stimmen die ganzen Bürger aus ganz Baden-Württemberg über den Flughafen? Ach, was war Der nicht? unterirdische Flughafen. <lacht> Der unterirdische Flughafen. Der <lacht> Der ist fertig, den sieht nur keiner. Die, also, die, die Leute in Heidelberg interessiert es halt nicht. Ja. Nicht wirklich. oder? Die sind halt nur aus Prinzip dagegen oder dafür. Wen es betrifft, den interessiert es. Ja, da denke Aber ich, sind eher die Planfeststellungsverfahren wichtig, wo, wo, wo ja Beteiligung vorgesehen ist. Und gut, das kenne ich mich nicht so aus, wie inwiefern da das das muss dann jede, jede jedes jedes jedes jedes Bedenken muss beantwortet werden, jede Einlage. Das geht dann teilweise über Tage oder Wochen. Und ähm, das, da gibt, da gibt es sicherlich Nachholbedarf. Und das äh, ist sicherlich für beide Seiten eine Katastrophe, sowohl für diejenigen, die größeres Bauprojekt Treiben wollen. Ne, da sagen wir auch mal hier die Wirtschaftsfeindlichkeit des deutschen Baurechts, ähm, aber eben auch für diejenigen, die dann tatsächlich betroffen sind. Und ähm, ja, auch da wird viel Schindluder getrieben und äh, da ist sicherlich nachher, aber ich halte das ist halt im Bürgerbegehren oder im Volksbegehren hierfür nicht wirklich geeignetes Mittel. Weiß ich nicht. Lüste. Ich weiß ich nicht, wie ich da abstimmen würde. Vielleicht gar nicht. Ich, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. also Ja, aber nee, wahrscheinlich würde ich sogar dagegen stimmen. Das, ich, ja. ich, ich lasse mich gerne überzeugen. Aber mal gucken, was ich würde sagen. Kann man ja mal Fragen stellen. Ist ja erlaubt, glaube ich. Ne? <lacht> also, WP056. Zwingende bürger entscheide bei Gemeindefusionen. Ja. Tja. Zwingende Bürgerentscheide bei Gemeindenfusionen. Schwierig. Schwierig. Kann ich nicht wirklich was zu sagen. Also, äh, ich finde es vernünftig, dass Gemeinden zusammengelegt werden. Klar, sie verlieren möglicherweise dadurch Einfluss auf ihren Haushalt. Äh, und, aber im Grunde möchte ich halt auch nicht irgendwie äh, eine Zerspiele, ich bin schon ein Freund von, von Regionen und äh, schon vom Subsidiaritätsprinzip und auch von der, ähm, von der Selbstverwaltung von, von, von, von Kommunen. Aber äh, zu zersplittert ist dann auch nicht sinnvoll. Ich weiß das nicht. Nee, also da, da habe ich wirklich keine Meinung. Da höre ich mir mal an, was da so gesagt wird zu... Äh ja, ich auch. kann ich nichts zu, zu sagen. Bin ich auf die Diskussion gespannt auf dem Landesparteitag. Genau. Dann der WP57. Frist für Korrekturbegehren verlängern. Tja, auch da weiß ich nicht genau. Das ist ja, bei solchen Fristen geht es ja hauptsächlich darum, also geht hier scheinbar um, um Beschlüsse der Kommunalvertretung ähm, begehren oder sowas, die sich gegen die Beschlüsse von Kommunalvertretungen richten, da eine längere Frist einzuräumen für Bürgerbegehren. Da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, die Rechtssicherheit herzustellen. Also dass es halt möglichst schnell eben nicht mehr irgendwie anderweitig angegangen werden muss. Also da muss natürlich irgendwie ein Interessenausgleich hergestellt werden, ob das mit den acht Wochen zu wenig ist oder zu viel oder in Ordnung und was die Alternative ist. Auch da wäre ich, glaube ich, auf die, auf, den, auf die Vorstellung durch Rico gespannt. Und ähm, ja, ja, da hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt erstmal so... Ich, ich habe schon so viele Meinungen abgegeben zu Themen, wo ich vielleicht nicht irgendwie so genau bin. Da würde ich, halte ich mich hier jetzt einfach mal zurück. Ja, weiß ich auch nicht genau. Ist, denke ich, auch schwierig. Ja. will ich auch nichts weiter zu sagen. Dann ja, gehen wir doch direkt Sch weiter. Schaue ich auf den Parteitag, wie, wie, wie da, wie es da wieder darüber diskutiert wird und dann sehen wir weiter. Ja, der WP 058, die Mindestfraktionsstärke auf zwei Sitze begrenzen. Ja. Ja. Bin ich dafür? Ja. Ähm, warum nicht? <lacht> Sehe ich ähnlich? Ja. Klar, das gibt es teilweise schon, dass die Fraktionsstärke auf zwei begrenzt wird, also dass halt eine Fraktion mit zwei äh, Parlamentariern gegründet werden kann und ich halte es eigentlich auch für sinnvoll, dass man das ermöglicht. Ja. Der WP72, Abschaffung der Amtseintragung, ist wahrscheinlich ein Troll-Eintrag, also diesen Antragsteller, den kenne ich eigentlich nicht, also der scheint eher so, so ein Troll zu sein. Ja, das bin ich. Ach so, ja, Ach ah, nee, dann... Ja. Also, also ja. stimmt, ist halt ein Troll. Ja, ja, ja. Dann träum mal, träum mal, stell doch mal deinen Antrag vor. Ähm, da geht es darum, also nicht die Amtseintragung im, bei bei Volksbegehren, ähm, die wird halt in einem anderen Antrag behandelt und hier geht es um die Amtseintragung bei der Sammlung von Unterstützerunterschriften für ähm, Kandidaten, es ist halt so, wenn man einen Bürgermeisterkandidaten ähm, aufstellen möchte, dann muss man ähm, im Amt ähm, Unterschriften sammeln und das ist recht kompliziert. Das ist eine ziemlich krasse Hürde, ähm, Leute dazu zu bringen, dass sie ins Amt gehen und dort für den Kandidaten unterschreiben. Ähm, ich denke, das kriegt man auch in der Öffentlichkeit hin. und das Prüfen, ob das tatsächlich ein Wahlberechtigter ist und stimmberechtigter Bürger ist, der dort für den Kandidaten unterschrieben hat, das kann man auch im Nachhinein machen. Das muss nicht im Amt geschehen. Ich denke, deswegen ist diese Amtseintragung da nicht notwendig. Das ist einfach nur eine Hürde, um nicht zu viele Kandidaten auf dem Wahlzettel zu haben. Aber das ist auch undemokratisch und das brauchen wir nicht, denke ich. Sich ähnlich. Ja. Von daher für den Antrag. Du bist für deinen eigenen Antrag? Ich bin für meinen Antrag. Das ist ja Antrag. verrückt. Ja nee, finde ich genauso äh, richtig und gut und äh, ich weiß nicht, ja, nicht zur Europawahl war es ja auch nicht notwendig, aber da ging es ja eher um die Liste, aber ähm, ja, also klar, gar keine Frage, bin ich auch dafür. Bei Listen ist es anders. Ja. Da kann man ja freisammeln. Ja. Bei Kandidaten für ja, genau. Bürgermeisterämter da eben nicht und das ist das mhm. Problem. Ja. Ähm, wp 73 ist auch von dir. Ist auch von mir. Das, das ist war quasi der. der, der Konkurrenzstand zu Rikos, wo du gesagt hast. Genau, den ja. wir schon erwähnt hatten. Ähm, ich würde ähm, tatsächlich eher für Rikos Antrag stimmen, weil der eben genauer auf die Details eingeht ja. als mein eigener Antrag. Ähm, ich wollte ihn aber stehen lassen und das nochmal erwähnen, dann auf dem Landesparteitag. Ähm, Tolle, weil, weil ich schon Zeit. relativ viele. <lacht> ja, das kostet Zeit, aber ich hatte schon relativ viele Unterstützer und ähm, dass man vielleicht die Unterstützer, die meinen Antrag unterstützen, ähm, auch dazu bringt, Ricos Antrag zu unterstützen und dass ja. dann der eben äh, beschlossen wird. Ja. Ich denke, der ist da an der Stelle ein bisschen besser, der von Rico. Mhm. Ja, hast ja gesagt, die Argumente, genau. Ja, und dann kommen wir zu einem nächsten Block und den wollen wir jetzt nicht mehr machen. Wir, wir, sind sind jetzt, genau. Genau, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Äh, wir versuchen jetzt, ähm, oder wir beenden jetzt die Antragsdiskussion erstmal, ähm, und versuchen dann so bald wie möglich weiterzumachen und stellen das jetzt so schnell wie möglich irgendwie online, so dass ihr euch das anhören könnt, wenn ihr Lust habt. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei zwei Stunden und ein paar Minuten, und dann kann man sich nochmal auf zwei Stunden für den Rest, denke ich mal, Einpegeln. Ja. Schauen wir mal. Versuchen wir das. Ja. Wunderbar. Wir hoffen, das war hilfreich, dass man sich das hier mal anhören konnte, mal ein bisschen Meinung darüber von anderen Leuten äh, einholen kann und sich schon mal ein bisschen informieren kann über die Anträge, ohne dass man sich alles persönlich durchlesen muss. Wenn ihr Unfug äh, gehört habt, irgendwas äh, ja, Quatsch dann war, dann... Äh, knallt es uns an, an den Kopf. Äh, Twitter-Accounts sind bekannt, mitgezwitschert oder Weezerle... Ähm, den Unfug äh, immer hat Weezerle erzählt und das Vernünftige war eigentlich immer mitgezwitschert, nur dass ihr da Bescheid wisst. Richtig. Das Lob an mitgezwitschert, <lacht> bashing, bashing <ein>. an Weezerle. <lacht> Ja gut, ich hoffe es hat äh, euch gefallen und äh, wir versuchen so bald wie möglich mit dem Rest weiterzumachen und wir hoffen, wir schaffen das genau. vor dem Landesparteitag. Genau, euch wieder. Und dann sehen wir uns auf dem Landesparteitag. Genau, Aber also bis bald. Bis bald.